Meine Damen und Herren, ich rufe damit auf den Tagesordnungspunkt 2 Regierungserklärung der Hessischen Ministerin für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz betreffend gemeinsam bezahlbaren Wohnraum schaffen. 20 Minuten redezeit der Fraktion als Orientierung für die Frau Ministerin Sie dürfen noch nicht. Ich habe nur gesagt, Sie haben nur 20 Minuten. <lacht> <Der Nächste. lacht> Nein. Wir rufen damit auf den Tagesordnungspunkt 22 und wir rufen damit auf die Drucksache 3301 aus 19. Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktion der CDU und Bündnis 90/Die Grünen betreffend Wohnungbauförderung in Hessen gut aufschlüsselt, wenn er von Ihnen zur Dringlichkeit erhoben wird in Tagesordnung, Das ist der Fall. Damit können wir es auch so tun. Und nun, Frau Ministerin, haben Sie das Wort. Bitte schön. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Situation auf dem hessischen Wohnungsmarkt ist ernst. In vielen Städten gibt es zu wenig bezahlbaren Wohnraum, und zwar seit Jahren und nicht erst durch die zusätzlich zu uns kommenden Flüchtlinge. Sie alle hören das sicher häufig, wenn Sie in Ihren Wahlkreisen unterwegs sind und mit jungen Eltern sprechen, mit Studierenden, mit Menschen, die wenig verdienen oder nur eine geringe Rente bekommen. Kaum ein Thema beschäftigt sich stärker als zu hohe Mieten. Deshalb brauchen wir mehr bezahlbaren Wohnraum. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Die aktuelle Niedrigzinsphase führt dazu, dass vermehrt in Immobilien investiert wird, auch in Neubau. Das ist erst einmal eine gute Nachricht. Denn natürlich brauchen wir auch privates Engagement. Allerdings helfen Luxusapartments für 25 € pro Quadratmeter weder dem Krankenpfleger noch der Polizistin. Solche hochpreisigen Wohnungen stehen in direkter Konkurrenz zu gefördertem Wohnraum, bei dem die Mieteinnahmen begrenzt sind. Man kann jedes Grundstück nur einmal bebauen. Durch frei finanzierten Wohnungsbau, den wir zweifelsohne auch brauchen, darf es eben keine Verdrängung geben, keine soziale Spaltung, die dazu führt, dass in den Städten nur noch Einkommensstarke leben können und alle anderen in die Außenbezirke gedrängt werden. Dem stellt sich die Landesregierung ganz klar entgegen. Wir wollen eine integrierende Wohnungspolitik in Hessen. Deshalb setzen wir auf umfangreiche, zielgerichtete Förderprogramme, wirksame rechtliche Regelungen, starke öffentliche Wohnungsbauunternehmen und einen offenen Dialog mit allen relevanten Akteuren, um den Wohnungsbau in Hessen voranzubringen. Bei der Förderung von bezahlbarem Wohnraum kommt es nicht nur auf die zur Verfügung stehenden Mittel an, sondern vor allem auch auf die Ausgestaltung der Programme. Das heißt, wer darf in diesen Wohnungen wohnen, wie hoch darf die Miete dann tatsächlich sein, und wie haben wir trotzdem hohe energetische Standards? Meine Damen und Herren, nicht nur Menschen mit ganz geringem Einkommen haben, Probleme, angemessene und bezahlbare Wohnungen zu finden, sondern auch Teile der Mittelschicht in unseren Großstädten. Menschen, die zwar nicht viel verdienen, die aber über der Einkommensgrenze für den klassischen sozialen Wohnungsbau liegen, Erzieherinnen, Pflegekräfte oder Elektriker. Für diese Menschen haben wir ein eigenes Förderprogramm für mittlere Einkommen in Hessen geschaffen. Die Mieten dieser Wohnungen liegen mindestens 10 unter der Vergleichsmiete. Eine Familie in Frankfurt oder Wiesbaden zahlt so locker 1.000 € weniger Miete im Jahr. Ich finde, das kann sich sehen lassen. Auch die Förderung von Wohnungen für Studierende haben wir neu angeschoben. 2013 hat das Land gut 3 Millionen € an Fördermitteln ausgegeben. 2015 waren es bereits 28 Millionen €, also fast das Zehnfache. Die reguläre soziale Wohnraumförderung führen wir nicht nur fort, sondern bauen sie auch noch deutlich aus. Neben den bekannten Förderdarlehen gibt das Land nun auch wieder Zuschüsse, weil sich gezeigt hat, dass Darlehen alleine in dieser Niedrigzinsphase nicht ausreichen, um Investoren anzureizen. Mit diesen Zuschüssen haben wir wieder mehr Anreize zum Bau günstiger Wohnungen. Natürlich ist es ein gutes Signal vom Bund, dass er in den Verhandlungen mit den Ländern die Wohnungsbaumittel erhöht hat. Das nicht nur wegen der hohen Flüchtlingszahlen, aber Hessen hat kräftig in diesem Jahr kräftig aufgestockt. Wir haben durch das kommunale Investitionsprogramm ab diesem Jahr noch einmal 230 Millionen € mehr zur Verfügung. Insgesamt stellt das Land bis 2019 über 1 Milliarde € bereit. Damit fördern wir 10.000 neue Wohnungen für 30.000 Menschen. Meine Damen und Herren Abgeordnete, das ist unsere Wohnungsbauoffensive für Hessen. An fehlenden Fördermitteln wird der Wohnungsbau jedenfalls nicht scheitern. Es ist so, dass bislang kein einziger Antrag für Wohnungsbau in Hessen in dieser Wahlperiode abgelehnt werden musste. Im Gegenteil, ich freue mich über jeden Antrag, der eintrifft, damit wir mehr bezahlbaren Wohnraum in Hessen schaffen können. Dass die Förderprogramme im Land ankommen, zeigen die frischen Anmeldezahlen. Bis zum vergangenen Freitag konnten Fördergelder aus dem kommunalen Investitionsprogramm für den Wohnungsbau beantragt werden. Allein in dieser ersten Tranche wurden bisher über 870 neue Wohnungen angemeldet. Hinzu kommen 660 Wohnungen aus der regulären sozialen Wohnraumförderung, die bis zum 30. März dieses Jahres angemeldet wurden. Das macht zusammen mehr als 1.500 neue bezahlbare Wohnungen in vier Monaten, und viele weitere sind in Planung. Das kann in diesem Tempo gerne weitergehen. Meine Damen und Herren. Übrigens vergessen wir auch den ländlichen Raum nicht. Durch den gemeinsamen Beschluss von CDU, GRÜNEN und SPD wurde die Dorfentwicklung und die Stadtentwicklung für 2016 deutlich aufgestockt. Dieses Geld nutzen wir insbesondere für die Innenentwicklung. Das heißt, wir fördern z. B. die Sanierung bestehender Wohngebäude, aber auch die Umwandlung von gewerblichen Gebäuden zum Wohnraum. Darauf Reagiert das Land wie mit dem KIP gezielt auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Städte und des ländlichen Raumes? Das ist auch besonders wichtig, dass wir da Unterscheidungen machen, weil die Bedarfe sind in ländlichen Gebieten anders sind. Da ist es oft so, dass Häuser leer stehen im Kerngebiet eines Dorfes, einer kleinen Kommune, und mit unseren Fördermitteln können wir hier gezielt steuern und können die Möglichkeit schaffen, im Innenbereich neuen, zusätzlichen, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Neben der Förderung braucht es aber auch den richtigen rechtlichen Rahmen, damit es auf dem Wohnungsmarkt fair zugeht. Deshalb haben wir in vielen hessischen Kommunen die Mietpreisbremse eingeführt, sowohl für bestehende als auch für neue Mietverträge. Das verhindert drastische Mieterhöhungen für Bürgerinnen und Bürger. Die Mietpreisbremse wäre noch effektiver gewesen, wenn der Bund die notwendige Rechtsgrundlage früher geschaffen hätte. Trotzdem ist sie aus meiner Sicht ein wirksames Instrument zur Begrenzung der Mietsteigerungen, die Auswirkungen auf das ganze Preisgefüge am Wohnungsmarkt haben kann. Die Einführung der Mietpreisbremse war deshalb gut und richtig. Meine Damen und Herren, das gilt auch für die Wiedereinführung der Fehlbelegungsabgabe. Wer in einer staatlich geförderten Wohnung lebt, aber inzwischen deutlich mehr verdient als zu dem Zeitpunkt, als er in eine Sozialwohnung eingezogen ist, muss dafür künftig einen Ausgleich schaffen, indem er etwas mehr bezahlt, allerdings stufenweise. Dieses Geld soll eingesetzt werden für neuen sozialen Wohnungsbau eingesetzt werden in den Kommunen. Das heißt, wir nehmen das Geld nicht, um irgendwelche Löcher zu stopfen, sondern das Geld kann zielgerichtet von den Kommunen wieder eingesetzt werden, um neue Wohnungen zu schaffen. Das ist ein Gebot der Fairness und vermeidet Fehlsubventionen. Wir werden die Fehlbelegungsabgabe aber nur da erheben wo Aufwand und Ertrag in einem angemessenen Verhältnis stehen. Das vermeidet unnötige Bürokratie in den Kommunen, in denen sich der Verwaltungsaufwand nicht lohnt. Pragmatisch mit Maß und Mitte, das ist die Wiese dieser Landesregierung. Sehr geehrte Abgeordnete, neben der deutlichen Erhöhung der Fördermittel und der Schaffung wirksamer rechtlicher Regelungen habe ich vorhin auf die Bedeutung starker Wohnungsbauunternehmen hingewiesen, die sich einem sozialen Auftrag verpflichtet fühlen. Deshalb ist es gut, dass wir neben vielen kommunalen Wohnungsbauunternehmen mit der Nassauischen Heimstätte auch ein großes erfolgreiches Wohnungsbauunternehmen haben, an dem das Land die Mehrheit hält. Die nassauische Heimstätte bietet und das will ich hier besonders betonen. Die nassauische Heimstätte bietet in ganz Hessen bezahlbaren Wohnraum an mit Durchschnittsmieten von unter 5,50 € pro Quadratmeter. Die Nassauische Heimstätte erfüllt damit einen sozialen Auftrag. Das ist uns wichtig, und damit gehört sie zu den wichtigsten Anbietern auf dem hessischen Wohnungsmarkt. Lassen Sie mich deshalb ganz klar sagen, weil es dazu in der Vergangenheit einmal andere Ideen gab. Das Land Hessen steht zur Nassauischen Heimstätte. Daran wird nicht gerüttelt. Im Gegenteil, wir brauchen ein starkes Unternehmen, dass auch einmal 100 oder 200 Wohnungen auf einen Schlag bauen kann. Das zeigt sich in dieser Zeit auf jeden Fall, insbesondere, dass wir ein solches Unternehmen brauchen. Darum werden wir die Nassauische Heimstätte noch einmal besser ausstatten. Das heißt im ersten Schritt 50 Millionen € an zusätzlichem Eigenkapital bereitstellen, mit denen zahlreiche neue Wohnungen gebaut werden sollen. Wir bemühen uns, in diesem Jahr noch möglichst im Sommer die notwendigen Beschlüsse dazu zu fassen auch wenn das beihilferechtlich alles andere als trivial ist. Darüber gab es schon Diskussionen. Wir sind aber in guten Gesprächen, damit wir das auch entsprechend gestalten können, und sind auch in Gesprächen mit der Stadt Frankfurt, damit die Mehrheiten auch dafür zustande kommen. Ich möchte mich an dieser Stelle ausdrücklich bei den Fraktionen der CDU der GRÜNEN und auch der SPD bedanken, dass sie die Mittel dafür im Haushalt mit einem gemeinsamen Beschluss möglich gemacht haben. Denn Ich glaube, an dieser Stelle sagen zu können, dass es das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Politik durchaus stärkt, wenn Abgeordnete in wichtigen Fragen auch bereit sind, zusammenzuarbeiten. Ich glaube, die Wohnungspolitik ist ein Politikbereich, in dem es möglich sein sollte, mehr Gemeinsamkeiten zu finden als Trennendes, um erfolgreiche Verbesserungen für den Wohnungsmarkt in Hessen zu erreichen. Meine Damen und Herren Abgeordnete, die Zusammenarbeit mit den Kommunen ist mir wichtig. Die Wohnungsbedarfsprognose, die gerade in der Erstellung ist, wird uns zeigen, in welchen Städten der Bedarf besonders stark steigt. Wir brauchen für eine Wohnungsbedarfsprognose die Zahlen des Statistischen Landesamtes, um tatsächlich eine realistische Prognose zu haben, auf deren Grundlage wir dann weiter planen können. Sobald diese Zahlen vorliegen, werde ich die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der Städte, wo es den höchsten Bedarf gibt, zu einem Gespräch einladen, um mögliche Lösungswege für die Probleme zu suchen und dann auch zu finden. Ein großes Thema dabei ist sicher die Bereitstellung von vorhandenem Bauland, die Innenentwicklung, aber die Kooperation der Kommunen untereinander ebenfalls. Es kann nicht sein, dass jede Kommune nur für sich selbst denkt und plant. Ich glaube, man muss hier zu einer verstärkten Zusammenarbeit kommen. Dafür werde ich mich einsetzen. Aber nicht nur die Politik muss zusammenarbeiten, um die Herausforderungen auf dem Wohnungsmarkt zu meistern. Wir brauchen und brauchen ein Bündnis aller relevanten Akteure der Kommunen, der Wohnungswirtschaft, der Mieterverbände, der Industrie- und Handelskammer und vieler mehr. Genau deshalb habe ich Mitte 2015 die Allianz für Wohnen gegründet, in der alle relevanten Akteure an einem Tisch sitzen und nach Lösungen suchen. Ende März hat die Allianz für Wohnen nach langen Vorbereitungen erste Maßnahmen beschlossen, die nun nach und nach umgesetzt werden. Ich will deutlich machen, dass es die Vorschläge der Akteure gemeinsam sind, die wir jetzt hier in Angriff nehmen. Zunächst sollen Hürden für den Wohnungsbau beseitigt werden. Wir werden auf Wunsch der Allianz eine Beratungsstelle für alle Fragen des Wohnungsbaus schaffen, die erste Informationen zur Verfügung stellt und bei Bedarf dann weiter an Fachleute vermitteln kann. Wir werden Wissenstransfer organisieren, damit rechtliche Regelungen zur Schaffung vieler bezahlbarer Wohnungen führen und nicht zur Verhinderung des Wohnungsbaus. Zum Beispiel bei der Aufstockung von Gebäuden da gab es ein heftiges Missverständnis und falsche Auslegungen nach der Hessischen Bauordnung. Dieses konnte inzwischen geklärt werden, und das ist ein wesentliches Mittel und Element von Innenentwicklung, wenn man aufstocken kann, weil sonst nicht mehr genügend Bauland zur Verfügung steht. Wir werden Leitfäden erstellen und Fachforen veranstalten, um Informationen zu den wichtigsten Themen bereitzustellen. Einige Mitglieder z. B. erarbeiten gerade Anleitungen für die Konzeptvergabe von Flächen. Das heißt z.B. die Frage zu klären, wie können Kommunen eine bestimmte Fläche zu einem bestimmten Preis vergeben um dann gerade dort möglichst viel bezahlbare Wohnungen zu ermöglichen. Kurz gesagt, die Allianz für Wohnen sorgt derzeit dafür, dass sich die Leute nicht mit komplexen Fragestellungen herumschlagen müssen, sondern sich auf das Bauen von Wohnungen konzentrieren können. Ich möchte mich an dieser Stelle herzlich bei allen Mitgliedern der Allianz für Wohnen bedanken, die sich sehr engagiert einbringen. Sie zeigen, dass nicht nur die Herausforderung groß ist, sondern auch das Interesse und das Engagement. Die Allianz für Wohnen ist ein Erfolg, und wir werden sie deshalb auf Ihren Wunsch hin bis zum Ende der Legislaturperiode fortsetzen und die gemeinsame Arbeit verstetigen. Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, die Bekämpfung der Wohnungsnot ist eine der großen Aufgaben der kommenden Jahre. Die Landesregierung hat Rahmenbedingungen geschaffen, mit denen es gelingen kann, diese Aufgabe zu bewältigen. Erste gute Erfolge sind bereits vorhanden. Daran sollten wir anknüpfen, und zwar alle zusammen. Denn nur wenn alle ihren Teil dazu beitragen, werden wir ein weiteres großes Stück vorankommen. Gemeinsam können wir es schaffen, ausreichend bezahlbaren Wohnraum in Hessen zu schaffen. Ich möchte Sie herzlich bitten, mit mir daran weiterzuarbeiten. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Ministerin. Damit ist die Regierungserklärung abgegeben. Ich eröffne die Aussprache in der Reihenfolge SPD, CDU, DIE LINKE, FDP, BÜNDNIS 90DIE GRÜNEN und die fraktionslose Abgeordnete. Das Wort hat zunächst Herr Kollege Siebel für die Fraktion der SPD. Bitte schön. Herr Präsident! Meine sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Ministerin, diese Rede war kraftlos, sie war saftlos, aber am schlimmsten, das werfe ich Ihnen vor, Sie sind auf die Herausforderungen und die Probleme, die wir wirklich im Bereich der Wohnungspolitik haben, nicht und nur unzulänglich eingegangen. Deshalb will ich in meiner Replik auf Ihre Ausführungen mich im ersten Teil auf Ihre Initiativen, die zugegebenermaßen auch teilweise gemeinsam mit der SPD-Fraktion gemacht worden sind eingehen und in im zweiten Teil meiner Darlegungen ein paar Alternativen der SPD-Fraktion in diesem Landtag ausführen. Sie führen richtig aus, dass der frei finanzierte Wohnungsbau in direkter Konkurrenz zum geförderten Wohnraum steht. sie nennen das dann am Ende eine integrierte Wohnungspolitik. Aber meine sehr verehrten Damen und Herren, genau dieser, ja, das das stand da in dem Text drin. Aber genau, dieser Widerspruch, genau diesen Widerspruch hat die Landesregierung und auch unter Beteiligung der GRÜNEN in dieser Landesregierung mit dem, was in den Gesetzen von Ihnen aufgeschrieben worden ist, nicht aufgelöst. Also, wenn es richtig ist, dass das Problem bezahlbaren Wohnraum zu schaffen die vornehmste Aufgabe der öffentlichen Hand ist, also von uns, wie wir hier im Parlament sitzen, dann hätten Sie die Chance gehabt, wie das die GRÜNEN übrigens auch einmal, bevor sie in der Regierung gehockt haben, vertreten haben, dass mit Priorität im Hessischen Wohnraumfördergesetz die Förderung von öffentlich gefördertem Wohnraum hineingeschrieben war. Aber an dem Punkt, meine sehr verehrten Damen und Herren, haben Sie sich der CDU gebeugt und haben genau diese notwendige Priorisierung, die Sie in Ihrer Rede ausgeführt haben, aber nicht ins Gesetz geschrieben. Meine also, sehr verehrten Damen und Herren, Sie sind sich da untreu geworden und haben in koalitionärer Kompromisslerschaft die private Förderung und die öffentliche Förderung gleichgesetzt. Und das war falsch, und das ist falsch, und das haben wir zumindest auch immer so benannt. Wenn Sie meine Worte ernst nehmen, Sie haben sie ja übernommen. Das freut mich, also wenn Wording sich Wording so fortsetzt und auch übernommen wird dass der Polizist in Frankfurt und die Erzieherin beispielsweise in Hanau sich auch bezahlbaren Wohnraum leisten können müssen, dann muss die Schaffung öffentlich geförderten Wohnraums Priorität haben. Frau Ministerin, Sie bemerken sehr richtig, dass nicht nur Sozialwohnungen geschaffen werden müssen, sondern Wohnungen für mittlere Einkommen. Es ist Ihnen gelungen, gegen den Widerstand der CDU ein Programm für diese mittleren Einkommen auch aufzulegen und auch die entsprechende Verordnungen mittlerweile vorzulegen. Aber Frau Hinz, wo sind denn Ihre Ergebnisse? Warum können Sie, wenn Sie schon eine Regierungserklärung halten, hier im Hessischen Landtag nicht einmal sagen, wie viele Wohnungen denn jetzt im mittleren Förderweg gebaut worden sind, das heißt, wie erfolgreich das geworden ist, was in eine Verordnung auch gefasst worden ist? Das sind doch Dinge, die man in der Regierungserklärung zum Besten gibt und nicht diese Allgemeinplätze. Ich habe eine Regierung erwartet, in der eben auch mal ein paar Erfolgszahlen genannt worden sind. Eine haben Sie benannt, das mit den 1.500 Wohnungen. Die rechnen wir nachher noch einmal gemeinschaftlich durch. Aber woran liegt das, dass die Erfolgszahlen so gering sind? Wir haben immer wieder, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, angemahnt, dass neben der Frage mit der Priorisierung im hessischen Wohnraumfördergesetz dieses Gesetz einen ganz wesentlichen Geburtsfehler hat. Das sind die zu niedrigen, zumindest für die Rhein-Main-Region, die zu niedrigen Einkommensgrenzen im Bereich der Sozialwohnungen. Frau Hinz, das korrespondiert dann mit dem Programm Mittlere Einkommen. Wenn Sie zu niedrige Einkommensgrenzen haben und das Delta zwischen diesen Wohnungen mittlerer Einkommen zu, groß, äh, zu klein ist, zu klein ist Entschuldigung, dann wird daraus nichts. Das heißt, nicht nur etwas behaupten, also sozusagen nicht nur machen, sondern man muss es dann auch schon gut machen und das ist unser Job zu kontrollieren, ist denn das, was sie tun, auch tatsächlich erfolgreich. Deshalb Frau Ministerin, liebe Landesregierung, heben Sie die Einkommensgrenzen auf mindestens 17 eher 20.000 € für Einpersonenhaushalte in den Ballungsgebieten Legen Sie den mittleren Förderweg 30 über diesen Einkommensgrenzen. und Dann kann sich der von uns gemeinsam zitierte Polizist oder die Polizistin, die Krankenschwester oder der Altenpfleger auch wieder in Wiesbaden und Darmstadt eine Wohnung leisten. So, und dann kommt die bedeutendste Zahl Ihrer Rede, dass Sie bis 2019 über eine Milliarde € für den Wohnungsbau zur Verfügung stellen. Darin denkt sich der einfache Mann und die einfache Frau. Wow, 1 wow. Milliarde €. Eine... Wir haben ja mal ein bisschen Zeit. Das letzte Mal, als ich bei der Landesregierung wow gesagt habe, das war, als der ehemalige Pressesprecher Dirk Metz das Programm Heureka aufgelegt hat. Da waren es 3 Milliarden €. Ich auch gedacht, wow. Dann haben wir nachgerechnet. Kolleginnen und Kollegen, der Dirk Metz hat nur die sowieso investierten Investitionen in den Hochschulbau über 15, über 15 Jahre, ich sagte, wir haben genug Zeit, können wir mal einen kleinen Exkurs machen, aufeinandersummiert und ist dann auf die Zahl gekommen. Nein, er ist nur auf 2,8 Millionen gekommen, hat er noch 200 Millionen € draufgelegt, damit die Zahl so schön wird. So ist das auch mit dieser Milliarde und Herr Kaspar jetzt immer wieder beim Wohnungsbau. Wenn man sich diese Zahl einmal genau anschaut, dann erweist sie sich als Luftnummer, und zwar aus folgendem Grund. Ziehen wir, Million, das, äh, ziehen wir von dieser Milliarde das ab, was sowieso im revolvierenden Fonds der WI-Bank pro Jahr auf vier Jahre gerechnet verausgabt wird, und zwar seit vielen, vielen Jahren, auch noch unter der Regierung von CDU und FDP. Zieht man diese Summe ab, kommen wir pro Jahr sagen wir mal, auf Roundabout. Aber das ist doch sowieso schon gemacht worden, Herr Caspar. Erzählen Sie doch nicht solche Geschichten, dass Sie als großen Erfolg verkaufen, was seit vielen Jahren im Land Hessen selbstverständlich ist. Also ziehen wir die 90. Millionen mal 4 ab, dann sind das schon 460 Millionen, €, die sozusagen eine Luftnummergebuchung sind bei der 1 Milliarde. € ziehen, ziehen, ziehen, ziehen Sie darüber hinaus das ab, was das Land Hessen an Kompensationsmitteln vom Bund bekommen hat dann sind Sie noch weiter unten. Und ziehen Sie dann noch ab das, was richtigerweise Frau Hinz im Bereich des Studentenwohnheims gesagt hat, dann reduziert sich das, was Sie tatsächlich mehr getan haben, auf eine kleine Summe. Und eine dieser Summen sind die 50 Millionen €, die wir als Aufstockung der Eigenkapitaldecke bei der Nassauischen Heimstätte gemeinsam beschlossen haben. Das bleibt übrig, meine sehr verehrten Damen und Herren. So da ich gerade so ein bisschen beim Rechnen bin, Frau Hinz, Sie messen. Ich will Sie an den Zahlen Sie sprachen davon. Sie sprachen davon. Alles klar, dass 1.500 neue bezahlbare Wohnungen in knapp einem halben Jahr, also in vier Monaten, in Hessen gebaut worden sind. Ihre Grünen Parteikollegen in meiner Heimatstadt in Darmstadt haben plakatiert, dass dort, also nur in dem kleinen Darmstadt, 10.000 Wohnungen gebaut werden. Nur für Darmstadt. Es so. ist da groß auf dem Plakaten drauf. Jetzt rechnen wir einmal wieder. 1.500 in einem halben Jahr, das sind 3.000 in einem Jahr, das sind auf den Berechnungszeitraum, den Sie vorgehen, 12.000 Wohnungen in Hessen. In Hessen. So. Und allein in Darmstadt brauchen wir 10.000. Merken sie was, meine sehr verehrten Damen und Herren, Ihre Erfolge sind ganz kleine Brötchen, sie reichen bei weitem nicht aus, um dem Problem gerecht zu werden. Nur, wie, groß ist eigentlich das Problem? wie groß ist eigentlich das Problem, Herr Kaspar? Wissen Sie es? Sagen Sie es mir. Seit sieben Monaten, meine sehr verehrten Damen und Herren, warten wir auf den Bericht über die Bedarfszahlen an Wohnraum hier im Lande Hessen das ist schon angesprochen worden seit sieben Monaten. Und wenn man offen und ehrlich und klar hier über Bedarfe spricht, dann brauchen wir diese Zahlen. Aber warum machen Sie sie denn nicht öffentlich? Warum lassen Sie es denn zu, dass ich jetzt mal eine Zahl in den Raum werfen kann und sagen kann, na ja, es werden so zwischen 15 oder 20.000 Wohnungen mehr sein? Die im Land Hessen geschaffen werden müssen im Lande Hessen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn das so ist, dann müssen wir allerdings das gesamte Paket noch einmal neu bedenken. Ich komme dazu später noch einmal. Ich will mal wieder ein bisschen versöhnlich werden. Naja, ab und zu geht das schon. Frau Hinz, ich bin bei Ihnen bei der Einführung der Mietpreisbremse. Das hat aus unterschiedlichen Gründen in Hessen viel zu lange gedauert, Ein Schelm wäre dahinter eine Koalitionstaktik möglicherweise vermutet. Aber Frau Hinz, warum verraten Sie uns nicht, ob die Mietpreisbremse in Hessen schon gewirkt hat? Ich verstehe es nicht. Also in Berlin, die Zahlen sind bekannt, wurde drei Monate nach Einführung der Mietpreisbremse vom Senat verkündet, dass die Mieten in Berlin gegen die Unkenrufe derer, die gesagt haben, oh, Mietpreisbremse, ganz, ganz schwierig, dass die Mieten um 3 zurückgegangen sind. Das wäre doch mal eine Nummer gewesen, so etwas zu evaluieren und zu schauen, inwiefern denn die Mietpreisbremse in Hessen tatsächlich gewirkt hat. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das wäre mal eine Nachricht für eine Regierungserklärung gewesen. Ich bin immer noch beim persönlichen Teil. Ich bin auch bei Ihnen, bei dem Bekenntnis für starke Wohnungsbauunternehmen und natürlich auch für die landeseigene oder mehrheitlich vom Land getragene Nassauische Heimstätte. Sie sagen, dass dieses Unternehmen auch einmal 100 oder 200 Wohnungen auf einen Schlag bauen kann, mit Verlaub, liebe Kolleginnen und Kollegen, dieses Unternehmen soll nach unseren Vorstellungen und Berechnungen mit der Eigenkapitalaufstockung und den zusätzlich generierten Komplementärmitteln des Kreditmarktes 6.000 Wohnungen bauen. Da verstehe ich auch nicht, warum so kleinmütig von dem einen oder anderen gesprochen wird. Aber wir sind uns einig, die Nassauische Heimstätte braucht unsere Unterstützung, auch bei der Umsetzung des von CDU, SPD und GRÜNEN beschlossenen Programms. Mein letzter Punkt in der Replik auf Ihre Regierungserklärung ist die Allianz für Wohnen. Okay, alle, die da arbeiten, müssen das jetzt noch bis zum Ende der Legislaturperiode machen. Aber wir haben unsererseits diese Allianz gefordert. Sie haben sie dann eingerichtet. Ich habe in dem Text und auch in Ihrer Rede nichts gefunden, welche Ergebnisse denn bisher vorliegen. Ich sage Ihnen ganz ehrlich Ich habe wirklich Interesse an den Ergebnissen. Also ich persönlich brenne danach, dass ich mal erfahre, was ist denn da? Ich höre nur, dass einige wichtige Akteure, die Sie in Ihrer Rede zwar in die Pflicht genommen haben, nicht bereit sind, ein belangloses Papier zu unterschreiben, in dem nichts drinsteht und das sozusagen nur deklaratorischen Charakter ist. Das ist das, was ich daraus höre, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das sind nicht die Ergebnisse, die wir eigentlich brauchen, wenn eine solche Allianz ins Leben gerufen wird. <lacht> Nein, also, weil Sie so, so, ähm, mir auch immer Sachen ins Ohr sagen. Also, Zitat aus Ihrer Rede, erste Maßnahmenvorschläge wurden beschlossen, die nun umgesetzt werden sollen. Aber sie sind, sie sind nicht benannt worden von Ihnen in Ihrer Rede, weder die Maßnahmen noch die Art und Weise, wie sie umgesetzt werden sollen. Und deshalb, ähm, deshalb will ich Ihnen einfach ein Beispiel nennen. Also, ich beschäftige mich ja mit meiner Ansicht nach einem der schwierigsten Gesetze des Landes Hessen, nämlich auch der hessischen Bauordnung. Warum gibt es denn nicht die Anweisung an das jetzt zuständige Ministerium, dass die hessische Bauordnung ausgerichtet werden soll auf kostengünstiges Bauen und alles unternommen werden soll, damit die Rahmenbedingungen, die über die Bauordnung gelegt werden, dazu einen Beitrag leisten, möglichst geringe Erstellungskosten zu haben? Das wäre meine Maßnahme. Ich gehe ich gehe ja nicht in allen Punkten überein mit dem Gutachten, das vorliegt, wonach man angeblich 15 einsparen kann. Da ist auch vieles, wo ich auch die Finger von lassen würde. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, da stehen ein paar Sachen drin, wo ich überzeugt bin, dass etwa 10, sagen wir nur 7 bei den Erstellungskosten eingespart werden können. Das wäre doch schon einmal ein Beitrag, gerade jetzt in dieser schwierigen Situation, wo es einfach auch sehr teuer ist, zu bauen. Hochverehrte Landesregierung, Frau Staatsministerin Hinz, ich will jetzt einige wenige Vorschläge unterbreiten. Na, ich habe ja immerhin noch fünf Minuten. Erstens. Ich glaube, dass es dringend geboten ist, wenn schon im Lande Hessen die Wohnungspolitik nicht Chefsache ist, wie das Herr Bellino, in anderen Ländern der Fall ist, wie es in anderen Ländern der Fall ist, dass dann wenigstens ich weiß gar nicht, ob das die Idee Ihres Ministerpräsidenten gewesen ist, wieder einen Koordinator oder Koordinatorin für den Wohnungsbau einzurichten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Probleme sind ja beschrieben. Ja, wir haben auch zu wenig Grundstücke, die mobilisiert, die schnell mobilisiert werden können. Aber genau das wäre die Aufgabe eines Wohnungsbaukoordinators oder einer Wohnungsbaukoordinatorin, mit den Kommunen zu verhandeln, welche Grundstücke können aktiviert werden, mit der BIMA über günstige Konditionen zu verhandeln. Wir haben heute eine andere Verhandlungsposition mit der BIMA als noch vor einigen Jahren, wo 100 Millionen € über den Haushaltsausschuss vergeben werden müssen. Heute unterstützt die BIMA jede Sozialwohnung, die auf einer Fläche der BIMA gebaut wird, mit 28.000 € Das ist meine Hausnummer. und Da brauchen wir jemanden, der solch eine Maßnahme gemeinsam mit den Kommunen entwickelt. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Soll ich noch einmal? Zweite. Zweitens. Ich sage... ich sage es noch einmal. Geben Sie eine Orientierung an das Haus im Hinblick auf die hessische Bauordnung. Nutzen Sie die Chance, auch die Kolleginnen und Kollegen in der Allianz für Wohnen zu aktivieren, um aufzuschreiben und zu sagen, wie kann die hessische Bauordnung umstrukturiert werden kann, um kostengünstigeres Bauen zu ermöglichen. Dritter Punkt. Legen Sie bitte die Wohnraumbedarfszahlen für das Land Hessen vor. Wenn Sie so aussehen, wie Sie von uns vermutet werden und was wir darüber sozusagen gehört haben, meine sehr verehrten Damen und Herren, da bin ich Ihnen, Herr Bellino, sehr dankbar, dass Sie jetzt einmal nachdenklich schauen. Wenn diese Zahlen sich so abzeichnen, nach den Wohnraumbedarfszahlen, dann werden dann werden wir, Herr Bellino, mit einem weiteren Programm um die 50 Millionen € wieder tätig werden müssen. Das werden die Konsequenzen sein. Ich lade Sie dazu ein, diese Zahlen offen zu machen. Sie können an dem Punkt auf unsere Unterstützung wie auch in der Vergangenheit rechnen. weil uns liegt das Thema Wohnen in Hessen enorm und sehr am Herzen. Herr Kollege Siebel, Sie haben das Wort, nicht, damit Sie sich nicht stören lassen. Bitte. Nein, nein, ich, weiß, ich, weiß schon, ich weiß schon, dass ich vornehmlich das Wort habe. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist ein ernstes Problem. Das ist ein ernstes Problem. Wenn, wenn, wenn Zahlen zurückgehalten werden, aus welchen Gründen? Es kann ja, gar, kann ja sein, dass es gar nicht in der Verantwortung von Frau Hinz liegt, sondern das weiß, weiß ich. Also, ich bin ja jetzt noch nicht so lange in diesem Parlament, dass vielleicht die Staatskanzlei zurückhält. Keine Ahnung, das kann ja alles sein. Dann wird es aber noch brisanter, meine sehr verehrten Damen und Herren. Erst noch einmal legen Sie diese Zahlen auf den Tisch, und dann können wir über weitere Schritte reden. Jetzt höre ich auf. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke schön. Das Wort hat Herr Abg. Caspar für die Fraktion der CDU. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Frau Staatsministerin, herzlichen Dank für den Bericht, den Sie uns hier gegeben haben, für die Regierungserklärung. Gegeben haben. Sie zeigt deutlich, dass Wohnungspolitik und die Herausforderungen der Wohnungspolitik, die wir heute haben, eine der Kernaufgaben ist, die diese Regierung angenommen hat und mit der sie, ein mit der sie überzeugende Antworten für die Herausforderungen hier gegeben haben. Eine Milliarde ist eine sehr große Summe. Und, äh, Herr Siebel, äh, Sie haben natürlich recht, wenn man von der 1 Milliarde alle Einzelmaßnahmen abzieht, dass man am Ende bei null landet. Das ist nun einmal so, wenn man die Dinge aufzählt. Äh, aber Sie können ja nicht sagen, weil bestimmte Programme schon da waren, äh, ist jetzt das Geld weg, sondern selbstverständlich ist es eine Milliarde, die sich eben zusammensetzt aus unterschiedlichen Bausteinen und aus unterschiedlichen Steinen, die hier aneinandergefügt sind und die insgesamt eben dazu beitragen, dass wir gut aufgestellt sind, um dafür zu sorgen, dass alle Menschen in Hessen angemessen und gut mit Wohnraum versorgt sein sollen. Meine Damen und Herren, wir haben sehr unterschiedliche Herausforderungen. Wir haben Regionen in Hessen, wo wir Wohnungsleerstände haben. Insbesondere in manchen ländlichen Regionen haben die Menschen damit zu kämpfen, dass Wohnräume, die dort vorhanden sind, überhaupt noch vermietet werden können. Deswegen müssen wir, wenn wir öffentliche Gelder in die Hand nehmen, sehr verantwortlich damit umgehen und müssen uns zunächst einmal damit beschäftigen, was wir tun können, dass dort, wo Wohnraum vorhanden ist, dieser auch genutzt wird. Das hat natürlich sehr viel damit zu tun, dass Menschen dort bleiben, wo Arbeitsplätze sind. Deswegen ist es richtig dass diese Regierung und wir haben ja jetzt auch eine entsprechende Unterstützung seitens des Bundesverkehrsministers, mit dem ich dafür herzlich danke, einen besonderen Schwerpunkt auf den Ausbau der Infrastruktur hier in Hessen legt. Es ist ja so, dass wir mit dem jetzt vorgelegten Bundesverkehrswegeplan nach Hessen würden wir nach dem Königsteiner Schlüssel etwa nur 7,4 der Gelder bekommen? Nach dem Bundesverkehrswegeplan bekommen wir jetzt 11,8 der Mittel. Das ist das Ergebnis vieler Gespräche, die die Koalition hier von Hessen geführt hat. Insbesondere der Ministerpräsident, aber auch der Minister Al-Wazir, war hier sehr erfolgreich mit den Gesprächen. Denn Infrastruktur auszubauen, Arbeitsplätze, in den ländlichen Raum anzusiedeln, ist eine wichtige Voraussetzung, um die Wohnungen, die wir ja haben, im ländlichen Raum weiter zu nutzen und damit auch den Druck auf den Ballungsraum, den Engpass, den wir dort haben, nicht größer werden zu lassen. Man muss immer sehen, dass diese Dinge eine Wechselwirkung haben. Deswegen ist es erforderlich, dass wir sie insgesamt betrachten. Und aus diesem Grund ist es auch richtig und auch das haben Sie erwähnt, Frau Ministerin, dass es Programme gibt, die gerade die dörflichen Strukturen im ländlichen Raum stärken. Auch hier gilt die Innenentwicklung vor der Außenentwicklung. Das heißt, dort, wo wir vorhandene Substanz haben, müssen wir sie erhalten, müssen wir sie attraktiv machen. Das ist eben möglich mit dem entsprechenden Programm was das Sie hier auch dargestellt haben. Auch hierfür herzlichen Dank, Frau Ministerin, für die Arbeit, die Sie in diesem Bereich machen. Aber wir haben natürlich auch die Situation in den großen Städten, in den Universitätsstädten, die Situation, dass diese Städte so attraktiv sind, dass Beispielsweise dadurch, dass immer mehr studieren, dass dort Arbeitsplätze entstehen, viele Menschen in der Nähe ihres Ausbildungsorts, in der Nähe ihrer Arbeitsstätte, ihres Arbeitsplätzes wohnen wollen. Deswegen haben wir einen erheblichen Zuzugsdruck in die Ballungsräume. Aus diesem Grund ist es erforderlich, dass wir eine Politik machen, die dafür sorgen, dass alle Einkommensschichten die Möglichkeit haben, angemessenen Wohnraum zu finden. Deswegen, wenn hier kritisiert worden ist, dass, Herr Siebel, dass im Wohnraumgesetz nicht nur die Förderung von Sozialwohnungen oder öffentlich geförderten Wohnungen als Priorität genannt ist, dann muss man doch eines sagen. Im Bereich des frei finanzierten Wohnungsbaus und auch bei der Eigentumsbildung haben wir ja momentan die größte Förderung, die es je gab, nämlich ein extrem niedriges Zinsniveau. Deswegen ist es nicht entscheidend, was da im Wohnraumfördergesetz steht, sondern welche Mittel wofür eingesetzt werden. Und weil wir akut eben die Situation haben, dass diejenigen, die sich Eigentum bilden wollen und wir unterstützen das ausdrücklich, dies heute machen können aufgrund der sehr niedrigen Zinsen, gibt es überhaupt keinen Grund, zusätzliche staatliche Fördermittel für diesen Bereich auszugeben. Denn es ist eben so, dass die Eigentumsbildung heute so geschehen kann, dass derjenige, der beispielsweise seine Wohnung erwirbt, heute für die gleiche Wohnung mehr Miete an seinen Vermieter zahlt, als wenn er die Wohnung erwirbt und dann Eigentümer dieser Wohnung ist. Er muss heute an die Bank, wenn er einen Kredit aufnimmt, für Zinsen und Tilgung weniger bezahlen als zurzeit an seinen Vermieter. Es kommt noch eins hinzu, nämlich dass die Bildung von Eigentum, dass der Erwerb einer Eigentumswohnung das beste und intelligenteste Mittel gegen Gentrifizierung ist. Denn wenn ich in einem angestammten Stadtteil wohnen bleiben will und erwerbe bei dem heutigen niedrigen Zinsniveau dort eine Eigentumswohnung, dann weiß ich, dass ich dauerhaft in diesem Stadtteil bleiben kann, dass ich die gewachsene Struktur, die ich liebe, die ich mag, weshalb ich in diesem Stadtteil wohnen bleiben will, auch in Zukunft wohnen bleiben kann. Denn eines ist klar, man kann mit Mietpreisbremsen natürlich bestimmte Exzesse ausklammern, aber man kann auf Dauer natürlich nicht gegen den Markt die Mietpreise festlegen, es sei denn, man würde es so machen, wie es DIE LINKE, als sie noch SED hieß, in der DDR gemacht hat. Dort hatte man eben den totalen Mietpreisstopp, aber man hatte eben auch damit den Investitionsstopp, und am meisten haben darunter die Mieter gelitten. Das ist eine Politik, die wir nicht wollen. Wir wollen, dass Menschen auch im Sinne der Altersvorsorge, soweit sie es können, Eigentum erwerben dass sie Eigentümer von Wohnungen werden und dass sie damit auch Gelder in die Hand nehmen, die wiederum dem Wohnungsmarkt zugeführt werden, indem Investitionen dort stattfinden und damit auch zusätzliche Baueffekte ausgelöst werden. Denn eines ist natürlich klar Diejenigen, die Eigentumswohnungen erwerben, wenn es z. B. Neubauwohnungen sind, die ziehen ja andere Wohnungen frei. Herr Kollege Caspar, erlauben Sie eine Zwischenfrage des Abg. Dr. Wilken? Sie haben gerade ausgeführt, dass es eine gute Idee ist, Eigentum zu erwerben, um auch im Alter in einem Stadtteil wohnen zu können. Kennen Sie Menschen, die nicht in der Lage sind, sich eine Wohnung zu kaufen, weil es ja nicht nur um die Zinsen geht, sondern weil es ja auch abbezahlt werden muss, wenn ich ein Darlehen aufnehme. Was raten Sie den, den Menschen, die nicht genügend Einkommen haben, um eine Wohnung zu erwerben? Herr Dr. Wilken, Ihre Frage zeigt mir, dass Sie entweder der Rede von mir nicht zugehört haben oder Sie nicht verstanden haben. Aber Deswegen kann ich es Ihnen gern noch einmal ausführen. Wenn Sie ein Darlehen aufnehmen, dann müssen Sie dafür etwas an die Bank zurückzahlen. Das sind zwei Komponenten. Das eine sind die Zinsen, und das zweite ist die Tilgung. Die Tilgung dient dazu, dass das Darlehen, das Sie bekommen haben, wieder zurückgeführt wird. Wenn jetzt beides zusammen, die Zinsen und die Tilgung, niedriger sind als die Miete, die Sie heute an den Vermieter zahlen, wenn sie das begreifen, dann können sie so eine Frage gar nicht stellen, weil es ist ja so, dass derjenige, der eben bisher, um ein Beispiel zu nennen, 800 € Miete zahlt, wenn der in Zukunft nur noch 700 € für Zinsen und Tilgung an die Bank zahlen muss, dass er sogar jeden Monat 100 € mehr in der Tasche hat, mit dem er sich etwas anderes kaufen kann auch aus diesem Grund ist es sinnvoll, bei dem heutigen niedrigen Zinsniveau vom Mieter zum Eigentümer zu werden. Wir wissen aber auch, dass es viele Menschen gibt, die aus unterschiedlichen Gründen keine Eigentumswohnung erwerben können oder wollen. Sei es, dass sie einen Arbeitsplatz haben, bei dem sie nicht sicher sind, ob sie ihn dauerhaft in einer bestimmten Stadt haben werden und sie damit rechnen müssen, dass sie vielleicht bald wieder umziehen müssen, da macht es sicherlich nicht Sinn, dann eine Wohnung dort zu kaufen, sei es, dass es Menschen sind, die unter gewissen Einkommensgrenzen liegen, sodass sie kein Darlehen bekommen, um eine Wohnung zu kaufen. Selbstverständlich ist es Aufgabe von uns, dafür zu sorgen, dass die Menschen, die unter diesen Einkommensgrenzen liegen, auch angemessen mit Wohnraum versorgt werden. Deswegen, Herr Siebel, ist es eben so, dass Sie haben vorhin kritisiert keine Schwerpunktsetzung. Wenn Sie sich aber die Programme angucken und die Volumen der Programme, anschauen, dann werden Sie feststellen, dass es sehr wohl eine Schwerpunktsetzung gibt, nämlich eine Schwerpunktsetzung, öffentliche Mittel dafür auszugeben, um Menschen mit Wohnraum zu versorgen, die es alleine nicht können. das ist eben, wie gesagt, in Anbetracht des niedrigen Zinsniveaus für die Eigentümer auf der anderen Seite auch richtig, dass in der heutigen Zeit dieser Schwerpunkt gewählt worden ist. Frau Staatsministerin Hinz hat das auch hier entsprechend ausgeführt, dass das ein besonderer Schwerpunkt ist. Und ich erwähne auch, wenn Sie, Herr Siebel, vorhin gesagt haben, ja, es gibt ja das Programm, das auch oberhalb derjenigen liegt, die berechtigt wären, eine Sozialwohnung zu bekommen. Dann hieß es, die Ministerin hätte sich da gegen die CDU durchgesetzt. Also, ich muss Ihnen sagen, und Sie waren ja nicht dabei, aber ich schon, dass das wirklich ein Wunsch von beiden Partnern war, in dem Bereich etwas zu machen. Wir haben das auch gemeinsam umgesetzt. Insoweit ist es, glaube ich, auch ein erfolgreiches Programm, das wir da auf den Weg gebracht haben. Wenn Frau Staatsministerin hier richtig ausgeführt hat, dass es bisher nicht so war, dass irgendjemand, der einen Antrag gestellt hat, zurückgewiesen werden musste, weil das Geld nicht ausreicht, dann zeigt es eben auch, dass die Mittel, die Sie versucht haben, hier kleinzurechnen, offensichtlich ausreichend sind, um die Dinge auf den Weg zu bringen. Sie haben ja jetzt hier nicht nur einen Kampf vorhin hier vorgeführt gegen die Regierung, sondern auch gegen die Grundrechenarten. aber beides ist gescheitert. Herr Siebel, ich meine, es ist doch schon erstaunlich Eigentlich haben Sie an der Sache nichts kritisieren können. Und wenn Sie an der Sache nichts kritisieren konnten, dann haben Sie hier eben erzählt, es würden Berichte nicht vorliegen, Zahlen nicht vorliegen, Papiere nicht vorliegen. Herr Siebel, uns geht es um die Menschen und nicht um Berichte, und Papiere und Zahlen. Meine Damen und Herren, Sie haben den Wohnraumbericht angesprochen. Wir haben hier im Landtag verabschiedet, dass alle drei Jahre ein Wohnraumbericht zu geben ist. Das heißt, das Jahr 2013, 2014 2015 ist der Berichtszeitraum, über den zu berichten ist. Selbstverständlich ist es so, dass die Zahlen für diesen dreijährigen Berichtszeitraum müssen vom Statistischen Landesamt vorliegen müssen, dass sie dann verarbeitet werden müssen, dass sie dann ausgewertet werden müssen. Ich bin mir sehr sicher, wenn das der Fall ist, und das hat die Ministerin ja auch schon im zuständigen Fachausschuss angekündigt, wird die Ministerin diesen Bericht vorlegen. Wir werden dann darüber erneut beraten können und werden uns Gedanken machen, wie die Dinge weitergehen. Aber ich kann Ihnen eines sagen. Entscheidend ist doch, dass in den Ballungsräumen zusätzlicher Wohnraum gebaut wird. Da sind alle Programme so. Dass Sie nachgefragt werden. Ich denke z. B. auch an das Programm, das massiv verstärkt worden ist für Studenten und Studentinnen, die Wohnraum in der Nähe der Universitäten und der Hochschulen brauchen. Auch das ist ein Programm, das außerordentlich erfolgreich läuft. Wenn Sie z. B. mit den Studentenwerken sprechen würden, dann würden die Ihnen das auch bestätigen. Insoweit glaube ich, inhaltlich kann man hier wenig kritisieren. Wenn Sie dann ein weiteres Thema hier aufgemacht haben, Herr Siebel Sie haben angesprochen, man solle die hessische Bauordnung vereinfachen. Ja, Herr Siebel, wo sind denn Ihre Vorschläge? Haben Sie hier einen Antrag eingebracht und gesagt, ändert den Paragraph so und so der Hessischen Bauordnung aus dem Grund? Da ist doch nichts gekommen von Ihnen bisher. Und das würde ich doch zumindest von der Opposition erwarten, die hier herumkritisiert, dass sie sagt, dann ändert konkret das und das und nicht ein allgemeiner Spruch. Und das Nächste, was Sie sich von hier vorne geleistet haben, ist, die Allianz für Wohnen zu kritisieren. Hier muss ich Ihnen einmal eins sagen. Hier gibt es eine Unmenge von ehrenamtlich engagierten Menschen, die da mitarbeiten aus den unterschiedlichsten Bereichen. Und die machen sich alle Gedanken, wie man die Wohnungssituation in Hessen verbessern kann. Und dann ist es schon ein Unding, wie Sie dieses Thema hier abgehandelt haben. Auch da gilt, entscheidend ist doch nicht irgendein Papier, Entscheidend ist, dass da viele Menschen sitzen, die sich Gedanken machen: Wie kann man die Situation verbessern? Und all diese Gedanken werden aufgenommen und werden dann übertragen in entsprechende Programme und Maßnahmen. Und das ist doch das Entscheidende. Das sollte man nicht in der Form herabwürdigen, wie Sie das hier getan haben, Herr Siegel. Meine Damen und Herren, ich stelle daher fest, die Wohnungspolitik, die von dieser Regierung und der sie tragenden Regierungskoalition gemacht wird, ist erfolgreich. Wir lösen die Probleme, die es gibt. Wir sind sie beherzt angegangen. und Wir haben Erfolge. Wir haben beachtliche Erfolge bei den Zahlen, bei der Entwicklung der Wohnungsbaumaßnahmen. Die Menschen in Hessen können sicher sein, dass wir auch in Zukunft eine erfolgreiche Politik machen, damit alle Menschen in Hessen angemessen mit Wohnraum versorgt werden. – Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Caspar. – Als nächstes hat das Wort Herr Abg. Schaus für die Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich stimme Ihnen, Frau Ministerin Hinz, zu, wenn Sie Ihre Rede mit den Sätzen begonnen haben. Die Situation auf dem hessischen Wohnungsmarkt ist ernst. In vielen hessischen Städten gibt es zu wenig bezahlbaren Wohnraum, und zwar seit Jahren und nicht erst durch die zusätzlich zu uns kommenden Flüchtlinge. Es ist wichtig, auch darauf hinzuweisen. meine Damen und Herren. Frau Ministerin Hinz, ich habe Ihre gesamte Rede aufmerksam verfolgt und muss aber nun leider feststellen, dass Sie dennoch nicht ansatzweise die Dramatik des bestehenden Wohnungsmangels im Rhein-Main-Gebiet, aber auch in den Hochschulstädten Hessens angesprochen haben. Besonders für Familien mit Kindern, für immer mehr Rentnerinnen und Rentner und für den weit überwiegenden Teil der Studierenden ist die Situation viel schwieriger, als Sie es eher beschönigend in Ihrer Rede dargestellt haben. Und deshalb habe ich nach Ihrer Regierungserklärung leider nur festzustellen, sehr viel Allgemeines, sehr wenig Konkretes, und außer den bekannten Lobpreisungen von Darlehensprogrammen und einem Gesprächskreis wenig Konkretes. Das, was diese neue Landesregierung bisher an Gesetzesinitiativen eingebracht hat, waren unzureichende Versuche, den desolaten Wohnungsmarkt in weiten Teilen Hessens in den Griff zu bekommen. Die Änderung am Wohnraumförderungsgesetz, die Fehlbelegungsabgabe oder auch die Verordnung zur Umsetzung der Mietpreisbremse, wurden von uns stets grundsätzlich begrüßt. Ich habe aber auch in allen bisherigen Debatten darauf hingewiesen, dass diese Maßnahmen viel zu halbherzig waren. Beispielhaft möchte auch ich, wie der Kollege Siebel vor mir, auf die Änderung des Wohnraumförderungsgesetzes hinweisen, wo mit den Stimmen der Koalition durchgedrückt wurde, dass in diesem noch aus FDP-Zeiten stammenden Gesetz weiterhin Mittel, die eigentlich ausschließlich für den Bau von Sozialwohnungen zur Verfügung stehen sollten, auch für die Errichtung von Einfamilienhäusern genutzt werden können. Das weiß die breite Öffentlichkeit eben nicht. Sie weiß auch nicht, dass es dafür sogar eine um 50 höhere Einkommensgrenze gibt. Als für diejenigen, die eine Sozialwohnung mieten dürfen. Also eine besondere Bevorzugung von denen, die Eigentum erwerben, selbst in diesem Gesetz, das für den sozialen Wohnungsbau eigentlich da sein sollte. Das haben auch Sie als grüne Ministerin, Frau Hinz, bewusst und gewollt im Gesetz drin gelassen und nur den Vorrang für die Eigentumsförderung herausgenommen, den Vorrang, den die FDP da reingeschrieben hatte. Konsequent wäre jedoch gewesen, die zwar zwischenzeitlich aufgestockten, aber immer noch ungenügenden Mittel ausschließlich für den sozialen Wohnungsbau zu verwenden, ausschließlich. So wie in diesem Beispiel haben Sie als Koalition leider auch bei vielen anderen wohnungspolitischen Entscheidungen halbherzig gehandelt, statt energisch umzusteuern. Ein weiteres Beispiel will ich Ihnen vorhalten, die sogenannte Mietpreisbremse. Warum, Frau Ministerin, gibt es die aber nur in 15 hessischen Städten? Frage ich. Warum gibt es die nur in 15 hessischen Städten? Es lag in Ihrer Verantwortung, Frau Ministerin Hinz, die entsprechende Verordnung zu gestalten. Sie hätten also sehr wohl auch die Möglichkeit gehabt, zumindest wie bei der Kappungsgrenzenverordnung festgestellt, 29 Städte mit all ihren Stadtteilen im Übrigen aufzunehmen. Das haben Sie aber nicht getan. Ich frage Sie, meine Damen und Herren: Gibt es wirklich nur in 15 hessischen Städten extrem steigende Mieten und in den anderen Kommunen nicht? Ich gestehe zu, dass es ein Verhältnis zwischen Rhein-Main-Gebiet und ländlicher Region in Nord- und Mittelhessen gibt, durchaus. Aber halbherzig wurde die Mietpreisbremse in Hessen dennoch umgesetzt, und dies werden wir als LINKE auch weiter in die Öffentlichkeit tragen. Betrachten wir uns die Realitäten auf dem hessischen Wohnungsmarkt. Seit 1991 hat sich der Bestand an Sozialwohnungen von 206.000 auf jetzt noch knapp über 100.000 Wohneinheiten halbiert. Dieser Abbau von preiswerten Wohnungen konnte auch seit der Übernahme der Regierung durch CDU und GRÜNE nicht gestoppt oder wenigstens gebremst werden. Im Gegenteil, in den ersten beiden Jahren von Schwarz-Grün sind deutlich über 8.000 Wohnungen aus der Sozialbindung gefallen. Das ist im Schnitt über Wohnungen, mit 4.000 Wohnungen noch mehr als in den Jahren davor. Zur gleichen Zeit stieg aber die Zahl derjenigen Familien, die aufgrund ihres Einkommens einen Anspruch auf eine Sozialwohnung haben, merklich an. Inzwischen können in Hessen mehr als 45.000 Familien trotz ihrer entsprechenden Registrierung in den Wohnungsämtern der Städte nicht mit entsprechendem preiswerten Wohnraum versorgt werden. Geht man übrigens von den Zahlen des Pestell-Instituts aus, dann liegt die Zahl der Anspruchsberechtigten weit über 250.000 Haushalte in Hessen. Die Mehrheit hat also schon verzweifelt aufgegeben und lässt sich erst gar nicht registrieren. Das ist leider die Realität. Meine Damen und Herren. In diesen Berechnungen sind übrigens die Flüchtlinge, die in den vergangenen Monaten vor Krieg und Terror aus ihren Ländern zu uns geflüchtet sind, noch gar nicht einbezogen. Viele von ihnen werden bleiben und unsere Gesellschaft bereichern. Aber auch sie müssen menschenwürdig und bezahlbar untergebracht werden. Nun hat die Regierung über das Kommunale Investitionsprogramm ein Landesprogramm Wohnraum aufgelegt, und das ist gut so. Es ist aber angesichts der Versäumnisse der letzten Jahrzehnte weiterhin unzureichend. Auch das gehört zur Ehrlichkeit dazu. Dieses Programm bietet den Kommunen auch nur langfristige Darlehen. Und zur Milliardeinvestition bis 2019 hat der Kollege Siebel ja schon alles Notwendige gesagt. Seit Jahren fordern wir als LINKE jedes Jahr erneut bei den Haushaltsberatungen ein eigenständiges, nachhaltiges Landesprogramm für den Bau von 10.000 Sozialwohnungen pro Jahr, nicht pro Legislaturperiode. Das ist der Unterschied zur Regierung. Sowie ein Programm für den Bau von jährlich 2.000 Wohnräumen für Studierende. Was Wohnräume für Studierende angeht, übrigens hält Hessen mit nur 6 Versorgungsgrad auch die rote Laterne unter den Bundesländern. Der Durchschnitt im Bundesgebiet liegt hier immerhin bei rund 10 Unseren 233.000 Studierenden stehen in Hessen lediglich 15.500 Wohnheimplätze zur Verfügung. Da ist mir der angekündigte Bau von 1.000 Wohneinheiten in der gesamten Legislaturperiode viel zu wenig, Frau Ministerin. Viel zu wenig. Meine Damen und Herren, wenn wir schon ausführlich über Wohnungspolitik sprechen, dann sollten wir aber auch über Mitsprachemöglichkeiten von Mieterinnen und Mietern sprechen. Denn wenn es um Veränderungen im eigenen Wohnumfeld oder um umfangreiche Renovierungsmaßnahmen geht, dann müssen Vermieter die Sorgen und Nöte ihrer Mieterinnen und Mieter kennen und auch ernst nehmen. Gerade im sozialen Wohnungsbau dauern Mietverhältnisse länger als am privaten Wohnungsmarkt. Deshalb fordern wir weiterhin die verbindliche Einführung von Mieterbeiräten bei allen öffentlichen Wohnungsgesellschaften. Dies gilt auch für die Nassauische Heimstätte Wohnstadt, für die ABG in Frankfurt oder auch den Bauverein in Darmstadt. Verbindlich und einheitlich und ohne große bürokratische Hürden sollen Mieterinnen und Mieter mitsprechen können. Das ist unsere Vorstellung. Und dazu gehört dann aber auch, dass Mieterinnenvertreter auch in den Aufsichtsräten vertreten sein sollten. Das gute Beispiel aus Gießen sollte Vorbild für alle anderen öffentlichen Wohnungsgesellschaften sein. Allerdings muss sich bei den öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften deutlich mehr verändern als die Einführung echter Mieterbeiräte. Es wird wieder einmal Zeit, die Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer dieser Gesellschaften daran zu erinnern, was eigentlich ihre Aufgabe ist, wenn sich z. Herr Juncker von der ABG Holding in Frankfurt sich damit rühmt, dass zukünftig sogar 38 der bis 62 2020 entstehenden Wohnungen als Sozialwohnungen gebaut werden sollen, dann zeichnet dies ein falsches Verständnis des gesellschaftlichen Auftrags eines städtischen Wohnungsbauunternehmens. Wieso nur 38 Sozialwohnungen, frage ich, haben die öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften denn nicht die Aufgabe, ausschließlich günstigen Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Ist es nicht Ihre zentrale Aufgabe, ja sogar Ihr Gründungsauftrag, möglichst vielen Menschen mit niedrigem Einkommen preiswerten Wohnraum anzubieten? 98 statt 38 wären hier eher angesagt. In Frankfurt fließen stattdessen jährlich 60 Millionen € an Gewinnen der ABG in den städtischen Haushalt. Geld, das von Mietern stammt, da wäre doch stattdessen angesagt, das Geld ausschließlich für den Bau von preiswerten Wohnungen zu verwenden, als es in den städtischen Haushalt zurückzuführen. Es wäre deshalb in vielen städtischen Wohnungsbaugesellschaften angesagt, endlich wieder das Gemeinwohl fest ins Auge zu nehmen, als vorrangig den Bau von hochpreisigen Eigentumswohnungen zu betreiben. Dies betrifft ausdrücklich auch die Nassauische Heimstätte. Noch vor wenigen Jahren wurde sie durch den Protest von Gewerkschaften, Mieterbund und Sozialverbänden von dem Verkauf durch die damalige CDU-FDP-Regierung gerettet. Dies geschah aber nicht, damit auch Sie sich, in ihr, sich Ihren Werten und Ursprüngen entfremdet. Wie bei jedem anderen öffentlichen Wohnungsbauunternehmen ist es auch Ihre Aufgabe, preiswerten Mietwohnraum zur Verfügung zu stellen. Wir unterstützen durchaus die Kapitalerhöhung um 50 Millionen € bei der Nassauischen Heimstätte und hoffen sehr, dass dieses zusätzliche Geld auch tatsächlich dann ausschließlich dazu dient, preiswerten Wohnraum zu schaffen. Meine Damen und Herren, es wird insgesamt deutlich, dass wir große Anstrengungen vor uns haben, um die Situation am hessischen Wohnungsmarkt spürbar zu verbessern. Wir müssen aber auch mit vielen kleinen Maßnahmen versuchen, Wohnraum zu schaffen oder zu erhalten. Zu nennen ist hier das Gesetz zur Wiedereinführung der sogenannten Fehlbelegungsabgabe als einen ersten kleinen Schritt in die richtige Richtung. Das will ich durchaus anerkennen, Frau Ministerin. Allerdings auch hier gilt leider wieder, ein zaghafter Schritt, der sich zudem sozial sehr unausgewogen darstellt, reicht eben nicht. Das Einsetzen der Fehlbelegungsabgabe schon bei über 20 über der Einkommensgrenze ist unzureichend. Unser Gesetzentwurf war da wesentlich sozial ausgewogener und auch nach oben hin eher offen. Ganz anders verhält, es sich aber, verhält sich aber die Landesregierung bei der Bekämpfung von spekulativem Leerstand oder der Zweckentfremdung von Wohnraum. Hier haben Sie offenbar nicht vor, etwas dagegen zu unternehmen. Unser Gesetzentwurf befindet sich ja demnächst in der Anhörung. Dann können wir, auch Kollege Siebel, mit Experten darüber beraten, ob auch dies ein positiver Beitrag gegen Mietpreissteigerung darstellt oder nicht. Ich freue mich schon auf die Experten aus anderen Städten wie aus München, die damit Erfahrungen gemacht haben und diese auch hier darstellen können. Wir sind nämlich davon überzeugt, dass ein solches Gesetz in allen Städten mit angespanntem Wohnungsmarkt sinnvoll wäre und ein ein kleiner weiterer Baustein dafür wäre, tatsächlich der, Mietpreisentwicklung, der exorbitanten Mietpreisentwicklung, so muss man es ja sagen, entgegenzuwirken. Meine Damen und Herren, es gäbe zahlreiche Wege, wie wir gemeinsam mit den Kommunen eine spürbare Verbesserung der Wohnungssituation in den Ballungszentren und an den Hochschulstandorten erreichen könnten. In erster Linie steht ein nachhaltiges Investitionsprogramm, das aufgrund der gestiegenen und zu erwartenden weiter steigenden Zahlen von Wohnungssuchenden 10.000 neue Wohnungen pro Jahr entstehen lässt. Dies muss durch Neubau, könnte aber auch durch den Umbau von leerstehendem Büroraum geleistet werden. Wir wissen alle, dass z.B. in Frankfurt über 1,5 Millionen Quadratmeter Büroraum leer stehen. Hier ist ein großes Potenzial für die Entstehung neuen Wohnraums, möglicherweise vorrangig für Studierende, auch wenn natürlich klar ist, dass nicht jeder Quadratmeter Büroraum eins zu eins in Wohnfläche umgewandelt werden kann. Darüber hinaus brauchen wir wirkungsvolle Maßnahmen, die diesen neu entstehenden Wohnraum auch begleiten. Die Fehlbelegungsabgabe, die Mietpreisbremse und das Zweckentfremdungsverbot sind oder könnten zumindest sinnvolle begleitende Maßnahmen sein, wenn sie denn konsequent und nicht so zaghaft wie von der schwarz-grünen Landesregierung gestaltet worden wären. Letztendlich brauchen wir, uns auf Bundesebene, brauchen wir aber auf Bundesebene eine neue Gemeinnützigkeit für den sozialen Wohnungsbau, ähnlich wie er bis 1989 geregelt war. Nur wenn der Anteil an Sozialwohnungen und preiswerten Wohnraum in der Hand der öffentlichen Wohnungsgesellschaften und Genossenschaften erheblich gesteigert wird, können wir die unsoziale Mietpreisentwicklung nach oben stoppen. Das dauert leider sehr, sehr lange bei den Versäumnissen der letzten Jahrzehnte. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Schaus. Als Nächster spricht Herr Abg. Lenders für die Fraktion der Freien Demokraten. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich glaube, das ist ein bisschen hoch. Herr Schaus, ich wusste gar nicht, dass Sie so groß sind. Herr Präsident, meine Damen und Herren, wir diskutieren heute Lösungen, das würde ich nie tun, Frau Kollegin. Wir diskutieren heute Lösungsansätze in der Regierungserklärung skizziert. Probleme, die die Landesregierung zum Teil selbst geschaffen hat, siehe Mietpreisbremse, Steuererhöhung, Fehlbelegungsabgabe, diese Dinge sind schon in Kraft, meine Damen und Herren. Aber die Landesregierung plant hier auch noch neue Projekte wie die Nahverkehrsabgabe oder eine Einschränkungssatzung, meine Damen und Herren. Ich bin mal gespannt, wie denn auch weitere Regularien dann diskutiert werden hier in diesem Haus. Zweckentfremdungsgesetz, ich glaube, ich habe dann das Vergnügen, das, das dritte Mal zu diskutieren irgendwo in den Gründungsgenen der Grünen verankert, aber auch Milieuschutzsatzung oder Verbot von sogenannten Luxussanierungen, all das soll dann vorzüglicherweise der Kommunalpolitik als Satzungsrecht überlassen werden. Naja, meine Damen und Herren, damit dürfen dann Kommunalpolitiker die Suppe auslöffeln, die Sie ihnen eingebrockt haben. Meine Damen und Herren, was die Wohnungsbaupolitik und die Versorgung mit günstigem Wohnraum in Hessen anbelangt, das ist eine Diskussion, die beschäftigt uns schon sehr lange beschäftigt. Man mag sich vorstellen, was wäre, denn, wenn wir uns mit solch einer Politik der Reglementierung befassen müssten, wenn wir eine Zinspolitik hätten, die ein anderes Niveau hätte. Wenn es im Moment für Investoren nicht interessant wäre, in das sogenannte Betongold zu investieren. Meine Damen und Herren, wir mögen uns Rahmenbedingungen vorstellen, wo Energiekosten eben nicht auf dem niedrigsten seit Jahrzehnten wären, sondern deutlich andere Signale geben würden. Meine Damen und Herren, die Finanzmarktkrise in den USA war. Am Ende eine Finanzmarktkrise, aber sie war zuallererst eine Immobilienkrise in den USA, weil Politik durch falsch verstandene Ansätze und Anreize jedermann ein Wohneigentum zur Verfügung stellen wollte. Und dieses Kartenhaus ist in sich zusammengefallen. Das ist in der schwersten Krise der letzten Jahrzehnte weltweit geendet. Meine Damen und Herren, und Sie haben Ansätze davon, dass genauso etwas wieder passiert. Meine Damen und Herren, also ich würde nicht so weit gehen, dass Frau Hinz nicht die Probleme hier richtig erkannt hätte. Aber in Ihrer Regierungserklärung, Frau Hinz, sprechen Sie von einem Zinsniveau bzw. von einem Mietzinsniveau von 25 € den Quadratmeter. Also, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, 25 € für eine Luxuswohnung stellen sicherlich eine Herausforderung für viele Menschen dar. Selbst für einen Landtagsabgeordneten wären 25 € im Quadratmeter schwer zu erwirtschaften. Aber meine Damen und Herren, das Problem, das wir haben, sind auch nicht 25 €, sondern wir reden hier über Wohnungen, wo das Preisniveau bei 10, 12, 15 € im Quadratmeter liegt. Das ist die sogenannte Mitte, die davon betroffen ist. Das sind nicht die Luxuswohnungen. Die stellen nicht das Problem dar, sondern dass wir nicht ausreichend Wohnraum auch im mittleren Management, im mittleren Preissegment haben. Meine Damen und Herren, eine Wohnung von 10 12 €, weil Sie in Ihrer Regierungserklärung sagen, vorhin die 25 € Luxuswohnungen könnten das Problem nicht lösen, aber ein Preisniveau von 10 12 € könnten sehr wohl dafür sorgen, weil es dazu führen würde, dass wir eine genötige Fluktuation wieder aus preiswerten Wohnungen haben von den Menschen, haben, die sich etwas mehr leisten können dem wirken sie genau entgegen mit ihrer verfehlten Politik. In Ihrer Regierungserklärung, und da bin ich sehr hellhörig geworden, steht drin, ohne die Privaten geht es nicht. Das ist eine These, die ich Ihnen hier immer wieder aufgeschrieben habe, Sie ich gesagt habe, Sie können die Herausforderungen auf dem Wohnungsmarkt ohne die privaten Investoren nicht lösen. Alleine mit öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften werden Sie das nicht schaffen. Sie schreiben genau das rein und sagen dann aber in einem Atemzug, es geht aber um die Konkurrenz der Grundstücke. Da werde ich aber an der Stelle sehr hellhörig. Soll das heißen, dass Sie die Grundstücke vor allen Dingen denen zukommen lassen wollen, die aus den sozialen Wohnungsbaugesellschaften kommen, aus den öffentlich bestimmten Unternehmen kommen und dass die Privaten außen vorbleiben wollen? Meine Damen und Herren, das ist nichts anderes als Verzerrung des Wettbewerbs. Da muss man fein aufpassen, was die Landesregierung hier hat und hier in einer Regierungserklärung soeben versteckt hat. Sie sprechen dann also auch weiterhin, dass man Sie sehen dann doch ganz offensichtlich ein Problem bei privaten Investoren, weil Sie schieben ja auch gleichzeitig rechtliche Regelungen, also das ganze Bereich Satzungsrecht, Sie ganzen Bereich der rechtlichen Regelungen hinterher. Und, äh, dann schauen wir uns einmal an, was Sie dem denn entgegensetzen. Sie sagen, wir haben im Moment 1 Milliarde in dieser Legislaturperiode auf den Weg gebracht für den Wohnungsbau. Herr Kollege Siebel hat Ihnen das glaube ich, schon sehr gut auseinandergepflückt und Ihnen auch schön vorgerechnet. Aber ich glaube, dass man auch noch einmal betonen muss, wo kommen denn die 50 Millionen eigentlich her? In einem Umfeld, wo der Landeshaushalt so viel Geld hat wie noch nie ein anderer Landeshaushalt, Da werden diese 50 Millionen für die Eigenkapitalerhöhung aus der Neuverschuldung genommen. Jetzt ja, sind sie vielleicht besser angelegt bei einem Eigenkapital, bei einem Unternehmen, als in konsumtiven Ausgaben, das mag ja sein, aber warum ich da in die Neuverschuldung reingehen muss, ist mir haushaltspolitisch nicht erklärbar. Meine Damen und Herren, da müssen Sie dann schon noch sagen, dass es die SPD in ihrer Verantwortung in Berlin, die vor allen Dingen dieses Ostentflechtungsgesetz die Mittel die auch möglich gemacht hat, die Mittel, die Sie hier jetzt als Erfolg verkaufen. Das nur noch einmal am Rande. Ich habe von Ihnen heute noch überhaupt nichts dazu gehört, was die Bundesumweltministerin und Bundesbauministerin dazu gesagt hat, wie wir das Bauen vereinfachen können. Da hat der Kollege Siebel den richtigen Anstoß zu geben. In Ihrer Regierungserklärung ist zu diesem Bereich auch noch nicht das leiseste Fenster davon zu sehen, wo die Reise denn hingehen könnte, dass das Bauen mal günstiger wird. Meine Damen und Herren. Das ist nicht der kleinste Ansatz, in Ihrer Regierungserklärung zu hören. Gewesen. Nein, Sie sagen, dass in diesem Bereich der Zinsmarktpolitik das stimmt, die vergünstigten Zinsprodukte als Förderinstrument funktionieren nicht. Da kommt jetzt die Landesregierung auf die Idee und sagt, wir setzen wieder auf das Instrument der verlorenen Zuschüsse. Das heißt, also, Sie subventionieren also direkt und indirekt die selbst verursachten Preistreibungen und wollen dem damit entgegenwirken. Also, die selbstgemachten Ursachen, warum die Preise nach oben gehen, da schieben Sie jetzt am Ende Subventionen her. Meine Damen und Herren, Statt das Angebot zu verbreitern und mit Vereinfachungen z. B. günstigeres Wohnen möglich zu machen, geben Sie hier die fehlenden Anreize. Sie gehen und setzen auf das Instrument der verlorenen Zuschüsse. Wir haben auf die Bildung des Eigentums gesetzt. Das ist der Unterschied. Ja, meine Damen und Herren, das stimmt. In dieser Legislatur unter dieser Landesregierung wird kein Förderantrag abgelehnt, weil nicht genügend Geldmittel da wären. Meine Damen und Herren, das war auch in der Vergangenheit so. Da werden Sie sich jetzt wundern. Auch in der Vergangenheit ist kein Antrag auf Förderung von sozialem Wohnungsbau jemals abgelehnt worden. Die Mittel sind noch nicht einmal ausgeschöpft worden. Gerade darum hat die FDP gesagt, es ist eine Möglichkeit da, finanzielle Art, vor allen Dingen das Eigentum auch mit zu fördern. Das haben Sie wieder herumgedreht. Meine Damen und Herren, es kann doch nicht sein, dass auf der einen Seite Sie sagen, Eigentum spielt für uns keine Priorität mehr, und auf der anderen Seite dann aber sagen und sich dann hinstellen: Guckt doch mal her, bei uns wird kein Bescheid abgelehnt. Meine Damen und Herren, wenn Sie das so sagen, Frau Hinz, dann bin ich mal gespannt. Dann... Herr Kollege, ich darf bitten, dass keine Fotos von der Tribüne gemacht werden. Herr Präsident, wir, haben... wir müssen dann hinterfragen, wenn Sie das so sagen wie denn tatsächlich die Fördermittel abgerufen worden sind am Ende des Jahres? Wie viel ist denn unter Ihrer Legislatur übrig geblieben oder sind dann die Mittel tatsächlich komplett ausgeschöpft worden? Das ist das Einzige, was man dann wirklich mit Interesse betrachten kann. Kein Antrag muss abgelehnt werden. Das war auch in der Vergangenheit so. Aber warum sind denn dann die Probleme so groß? Wenn diese Instrumente noch nicht einmal ausgenutzt werden, warum haben wir denn immer, noch diese Probleme. Ich verstehe auch nicht, warum Sie z.B. ein Instrument überhaupt nicht mehr stärker forcieren. Der Kollege Schaus hat nicht viel Richtiges gesagt, aber den Hinweis, dass immer mehr Wohnungen aus der Bindung herausfallen, das ist keine neue Erkenntnis. Aber die Dynamik hat unter Schwarz-Grün Das stimmt. Warum gehen Sie da nicht hin und setzen auf das Instrument des Ankaufs von Billigungsrechten? Warum ist hier keine Rede mehr davon? Das war wirklich ein gutes Programm und es hat wirklich auch funktioniert. Meine Damen und Herren, die Rechtssicherheit herzustellen, Herr Schaus, jetzt habe ich Sie mal gelobt, das ist auch nicht gut. Meine Damen und Herren, Rechtssicherheit herzustellen für Unternehmen, für Eigentümer von Gewerbeimmobilien, um die Umwandlung von Gewerbe in Wohnraum vorzunehmen, Rechtssicherheit herzustellen, wäre eine Aufgabe, und dafür auch die möglichen Förderinstrumente zur Verfügung zu stellen. Das wäre ein Instrument, um einem Überschuss an Gewerbeflächen im Rhein-Main-Gebiet entgegenzuwirken und gleichzeitig etwas für den Wohnraum zu tun. Sie haben gesagt, Sie sehen, die Frage nicht alleine aus dem Brille des Ballungsraums. Das ist richtig. Ich betone es ausdrücklich noch einmal. Sie werden die Herausforderungen vom Wohnen mit einer angespannten Marktsituation nicht allein im Ballungsraum lösen können. Sie können es nicht lösen, ohne den ländlichen Raum mit in die Betrachtung Und Gerade dann, meine Damen und Herren, wenn man diese Erkenntnis hat, sagt man, und weiß aus der Vergangenheit, dass gerade die Eigentumsförderung für den ländlichen Raum ein Instrument war, das wirklich vorzüglich funktioniert hat. Sie müssen aber auch gleichzeitig sagen, wie funktioniert die nötige Infrastruktur, um den ländlichen Raum an den Ballungsraum anzubinden. Meine Damen und Herren, da gehört eben auch der ÖPNV hinzu. Da gehört das Auto dazu. Da gehören Straßenverkehrswege dazu. Da gehört das schnelle Breitband dazu. Es muss nicht jeder aus dem Dorf wegziehen, um in Frankfurt zu wohnen. Sie loben sich für die Abschaffung der Fehlbelegungsabgaben. Dabei trifft die Fehlbelegungsabgaben genau diese mittleren Einkommen. Wir haben das an dieser Stelle schon oft und breit diskutiert. Und gerade in diesem Bereich meine Damen und Herren, muss man sagen, es tut mir wirklich leid um die Menschen, die jetzt von der Fehlbelegungsabgabe getroffen sind, weil sie ein bisschen aus den Einkommensgrenzen herausgewachsen sind, aber gar nicht verschuldet haben, dass sie sich nicht mit einer anderen Wohnung versorgen können. Sie sind es nicht schuld, dass sie nicht umziehen können. weil bei 183.000 Wohnungen, die da rund fehlen, im Rhein-Main-Gebiet habe ich nicht die Chance, aus einer geförderten Wohnung wegzuziehen, um diese Wohnungen frei zu machen. Sie werden am Ende werden diese Menschen doppelt bestraft. und Das liegt allein in Ihrer Verantwortung. die Nassauische Heimstätte Frau Hinz, musste auch herhalten. Ja, es gab hier einmal andere Auffassungen. Vor allen Dingen gab es die Auffassung, die Nassauische Heimstätte macht einen guten Job. Sie ist ein gutes Instrument, um bezahlbaren Wohnraum in Hessen herzuschaffen. Aber wir waren immer der Meinung, das war zumindest einmal die Position von CDU und FDP. Dazu braucht es keine Beteiligung des Landes. Das schaffen die auch ganz ohne uns. Und zu Frau Hinz, zur Ehrlichkeit gehört hinzu. Sie sagen zwar, die Nassauische Heimstätte ist ein Unternehmen, das es schaffen kann, einmal auf einen Schlag 100 bis 200 Wohnungen zu bauen. Ja, das ist richtig. meine Damen und Herren. Aber die Nassauische Heimstätte investiert auch erst in Neubauten, wenn sie einen Mietzins von ca. 10 € pro Quadratmeter wirtschaften kann. Sonst auch die Nassauische Heimstätte nicht, weil sie betriebswirtschaftlich denken können und weil sie keine betriebswirtschaftlichen Risiken eingehen. Meine Damen und Herren. Dieses Unternehmen ist dann eben genau wie alle anderen Wohnungsbaugesellschaften betroffen von einer Politik, betroffen, die eher reglementiert, das Bauen eher verteuert, als es zu vereinfachen. Wir haben einen eigenen Antrag eingebracht, was die Mietpreisbremse anbelangt. Sicherlich zu früh, um ein abschließendes Bild über die Entwicklung der Mietpreisbremse abzugeben. Aber, meine Damen und Herren, eines steht doch schon einmal fest. Allein um die Diskussion haben die Vermieter möglichst aus dem Mietmarkt herausgenommen, was zu holen war. Auch heute haben wir eine Situation, dass bei jeder Neuvermietung der Vermieter immer an die Obergrenze dessen, was er kann, herangeht. Meine Damen und Herren, somit wird aus einer Mietpreisbremse eine Mietpreisbeschleunigungsmaschine. Sie wirkt kontraproduktiv. Also, Herr Schaus, ich bin nicht bei Haus und Grund. Ich bin noch nicht einmal Eigentümer einer Immobilie. Das sagt mir der gesunde Menschenverstand. Meine Damen und Herren, ich bin seit Jahrzehnten Mieter und habe Vermieter immer nur so kennengelernt, dass sie froh sind, wenn sie einen ruhigen Mieter haben, der regelmäßig seine Miete zahlt. An Mietpreiserhöhung denkt er eigentlich immer zuletzt. Meine Damen und Herren, wir sind auch gespannt, was die Wohnungsbedarfprognose anbelangt. Wir sind erstaunt über den Blindflug, den die Landesregierung hier ein Stück weit macht. Aber jetzt könnte man auch sagen, na ja, die hässlichen Instrumente haben wir ja auch vorher schon alle ausgepackt. Sie sagen, man müsste das Bauland verbreitern. Das ist aus meiner Sicht sicherlich der richtige Ansatz. Aber da muss man ja sagen, wo und wie. Meine Damen und Herren, wir haben ja sicherlich in Frankfurt und Darmstadt Wiesbaden es mit dem größten Problem zu tun, da wissen wir bzw. da stellt sich die Frage, wie bekommt man das Angebot denn vergrößert, vor allen Dingen von den Flächen, wenn diese Fläche nicht mehr wachsen kann? da stellt sich dann schon die Frage, warum in solch einem schwierigen Umfeld die Stelle des Wohnungsbaukoordinators nicht mehr neu besetzt worden ist. Das ist eine Frage, die der Kollege Siebel zu Recht aufgeworfen hat. Sie brauchen in dieser Situation jemanden, der sehr pragmatisch die Dinge in die Hand nimmt und einfach die Akteure zusammenführt. Meine Damen und Herren, aber ich will auch eines sagen. Auch die Idee einer internationalen Bauausstellung könnte man unter diesem Gesichtspunkt schwerpunktmäßig besetzen. Eine internationale Bauausstellung könnte Lösungen finden, und zwar von den Experten, nicht von der Politik, sondern von den Experten finden, wie man eigentlich noch Flächen heben kann in einem Bereich, wo eigentlich theoretisch gar keine Flächen mehr zur Verfügung stehen. Das ist eine spannende Herausforderung. Das wäre eine Aufgabe für eine internationale Baustadt. Zum Schluss. Also der Kollege Siebel hat, so wie ich ihn verstanden habe, mit keinster Weise die Allianz für Wohnen kritisiert. Er hat nicht die Arbeit der Allianz kritisiert, sondern er hat kritisiert, wie können wir eigentlich die Maßnahmenvorschläge, die darin erarbeitet sind, wie können die denn jetzt auch mal umgesetzt werden? Was sind denn die Maßnahmen? Wir warten mit Spannung darauf, nicht weil wir die Arbeit kritisieren, sondern weil wir glauben, dass in dieser Allianz vielleicht Gutes Pass herausgekommen ist. Meine Damen und Herren, aber man kann natürlich nicht eine Allianz fürs Wohnen ins Leben rufen und sagen, aber alle Entscheidungen, ich würde sagen, Fehlentscheidungen der Landesregierung die stehen vor der Klammer. Da dürfen wir nicht mehr diskutieren. Wenn solch eine Allianz wirklich funktionieren soll und Sinn machen soll, dann nur wenn man nichts als sakrosant darstellt, sondern wenn man alles auf den Prüf stellt, so wird leider aus der Allianz ein Feigenblatt. Der schlimmste Vorwurf, den Sie in der Regierungserklärung gemacht haben, das ist, dass die Akteure ja eigentlich nur nicht richtig informiert wären über die Bauordnung und die HBO. Man müsste doch jetzt eigentlich nur einmal einen Berater in die Welt schicken. Man müsste jetzt einmal eine Beratungsstelle schaffen, damit diese Dummen denn doch endlich kapieren, wie es denn so richtig geht. Also in der Politik ist das immer der schlimmste Vorwurf. Meine Damen und Herren, liebe Frau Staatsministerin, die Immobilien Wirtschaft weiß sehr wohl, was sie da tut, und sie weiß, in welchem schwierigen Umfeld sie dazu ran hat. Aber wenn Sie extra eine Beratungsstelle dafür schaffen müssen, dass sich irgendeiner durch diesen Dschungel durchwurschtelt und das noch verstehen will, dann müssten Sie sich einmal fragen, ob es nicht einfacher wäre, zu vereinfachen. Da könnten Sie sich auch die Beratungsstelle sparen. Herr Kollege, Sie müssen bitte zum Ende kommen. Herr Präsident, ich bin auch am Schluss meiner Rede. Es bleibt dabei, Sie haben Lösungen skizziert, zum größten Teil für Probleme, die Sie selbst geschaffen haben. Vielen Dank, Herr Kollege Lenders. Als Nächste spricht Frau Abg. Feldmayer für die Fraktion DIE GRÜNEN. Bitte sehr. Vielen Dank, Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich freue mich, dass die Landesregierung heute das wichtige Thema Wohnen angemeldet hat mit der Regierungserklärung hat. Denn die Schaffung von sozialem Wohnraum ist, glaube ich, eine Kernfrage der sozialen Gerechtigkeit. Wenn ich mir anschaue, dass der Wohnungsmarkt, dass der Mietmarkt vor allen Dingen in den Ballungsräumen komplett aus den Fugen geraten ist, in Schieflage gekommen ist, wenn ich mir überlege, dass teilweise alleinerziehende Mütter und Väter keine bezahlbare Wohnung mehr befinden, oder wenn auch z.B. die Polizistin oder der Erzieher nicht einmal mehr eine bezahlbare Wohnung bekommt, dann muss ich sagen, ist es gut und richtig, dass die Landesregierung hier die entscheidenden Weichen gesetzt hat. Ich habe jetzt die These von Kollegen Lenders nicht verstanden. Warum, wenn wir sozialen Wohnungsbau tätigen in Hessen und dort investieren oder auch die Mieten begrenzen, warum wir dafür eine Immobilienblase in Hessen sorgen? Das müssen Sie mir vielleicht später noch einmal erklären, meine Damen und Herren. Aber ich gehe davon aus, dass diese Maßnahmen dazu führen werden und auch nachhaltig dazu führen werden, dass der Mietmarkt entlastet wird. Meine Damen und Herren, es fehlt nicht nur die klassische Sozialwohnung im Rhein-Main-Gebiet in den Ballungsräumen, es fehlt auch die günstige Wohnung für junge Familien, die Studentenbude, die sich auch ein Studierender ohne reiche Eltern und ohne Zig Nebenkosten leisten können muss. Genau hier ist die Landesregierung auch aktiv geworden. Sie hat Programme für den Wohnungsbau, für die Förderung von sozialem Wohnraum genau an den Bedürfnissen der Menschen entlang festgelegt, aufgelegt. Das sind eben diese Programme für den klassischen sozialen Wohnungsbau, für das Mittelstandsprogramm, also für Menschen, die mehr verdienen, als wenn sie berechtigt sind, in eine Sozialwohnung zu ziehen, aber auch das Programm für das studentische Wohnen. Das ist jetzt ein eigenes Programm. Gute ist gut, dass dieses Programm nicht in Konkurrenz zu anderen Programmen tritt. Das hat die Landesregierung hier neu aufgelegt. auch das Wohnraumfördergesetz ist geändert worden. Die Ministerin hat es bereits erwähnt. Herrn Siebel geht es in die falsche Richtung, weil Eigentum noch gefördert wird. Herrn Lenders geht es auch in die falsche Richtung, weil Eigentum und sozialer Wohnraum gleichermaßen gefördert wird. Also muss ich sagen, wenn da Kritik von beiden Seiten kommt, dann ist es, glaube ich, so, dass wir das Gesetz schon gut austariert haben. es ist auch tatsächlich so, dass es sehr flexibel damit umgeht. Meine Damen und Herren, in den 80er-Jahren hat sich der Staat – wir hatten es vorhin schon gehört, glaube ich, von Herrn Schaus – komplett aus der Verantwortung für den sozialen Wohnungsbau gezogen. Der Wohnungsmarkt war damals auch entspannter gewesen als jetzt. Man hat gesagt, es gibt keinen Bedarf mehr für den sozialen Wohnungsbau und hat sich da Stück für Stück herausgezogen. Das Ergebnis ist, dass immer mehr Wohnungen aus der Sozialbindung fallen, immer noch als neue gebaut werden. Jetzt versuchen wir hier in Hessen mit großer Kraftanstrengung zugegebenermaßen, diesen Trend aufzuhalten und zu drehen. Die Landesregierung übernimmt damit Verantwortung. Sie geht in die richtige Richtung mit dieser Wohnungspolitik. Ich glaube, es ist gut so, denn unsere Aufgabe ist hier, für mehr sozialen Wohnungsbau zu sorgen. Die Menschen haben diese Bedürfnisse, denn Wohnen ist auch mehr als nur ein Dach über dem Kopf. Ich glaube, wir brauchen eine Wohnungspolitik mit Augenmaß, aber auch mit Weitsicht. Deshalb ist es gut. Und da möchte ich auch noch auf die Kritik von Herrn Siebel eingehen, dass sie ihre Bedarfsprognosen für die Bevölkerungsentwicklung und daraus resultierend für den sozialen Wohnungsbau auf eine valide Grundlage stellt. Zum Beispiel müssen wir ja auch schauen: Jetzt sind sehr viele Flüchtlinge dazu gekommen. Diese Flüchtlinge werden an die Kommunen zugewiesen. Wie entwickelt sich die Bevölkerung in Hessen? Das Statistische Landesamt hat erst kürzlich dazu die Zahlen geliefert. Deshalb ist es richtig, dass die Landesregierung auch diese Zahlen abwartet, bevor dann diese Bedarfsprognosen vorgelegt werden. Man hat ja auch gesehen, der, der Regionalverband hat Zahlen vorgelegt für diese Bedarfsprognosen, aber auch das IVO hat Zahlen vorgelegt. Diese Zahlen stimmten nicht ganz überein. Da gab es Unterschiede. Es ist wichtig, glaube ich, aber, dass wir da wirklich eine valide Grundlage haben. Deswegen möchte ich die Kritik von Ihnen in dieser Hinsicht auch zurückweisen. Ich möchte aber noch einmal zu den passgenauen Wohnungsprogrammen kommen, die ich angesprochen habe. Neben der Sozialwohnung benötigen wir vor allem in den Großstädten Wohnungen für mittlere Einkommen. Deshalb hat die Landesregierung auch das Mittelstaatsprogramm für Wohnen aufgelegt. Damit kurbeln wir den Wohnungsbau für Menschen an die zu viel verdienen, um ein Recht auf eine Sozialwohnung zu haben, aber zu wenig, um sich eine schöne Bleibe, z. B. in der Innenstadt von Frankfurt, zu besorgen oder leisten zu können. Häufig ist es ja leider so, wir erleben in den Großstädten, in Wiesbaden, in Darmstadt, aber auch in Frankfurt, dass bezahlbarer Wohnraum teilweise nur noch in den Randlagen möglich ist, aber in den angesagten Innenstadtteilen ist es überhaupt nicht mehr möglich. Ich glaube, wenn wir das Mittelstandswohnen fördern, kommt es auch da zu einer Entlastung des Wohnungsmarkts. Durch die Vergabe von zinsgünstigen Darlehen und Tilgungszuschüssen zum Bau zusätzlicher Mietwohnungen wird das Wohnraumangebot in den Ballungsräumen auch für diese Haushalte spürbar vergrößert. Das Programm für das studentische Wohnen ich glaube, es ist gut, wie das entwickelt worden ist. Es ist nämlich passgenau auf die Bedürfnisse der Antragsteller abgestimmt worden, für die Studierendenwerke vor allen Dingen. Die haben ja gesagt, wir brauchen da ein passgenaues Angebot. Vorher gab es dieses neue Wohnraumförderprogramm für Studierende nicht. Also, dieses passgenaue Angebot passt auf die Bedarfe der Studierendenwerke und die Studenten. Ich freue mich, dass dieses Förderprogramm sehr gut angenommen wird und erste Förderbescheide übergeben wurden. Bei einer Förderbescheidübergabe war ich dabei. In Gießen war das, glaube ich. Also auch dieses Programm wird sehr gut angenommen. Meine Damen und Herren. Wir wollen bezahlbares Wohnen für alle. Das ist unser Anspruch, und hier hat unsere Ministerin genau die richtigen Förderschwerpunkte gesetzt. Und dass die Linke, Herr Schaus, Sie haben gesagt, behauptet, das sind nur Allgemeinplätze oder das ist nichts Konkretes, muss ich sagen, da haben Sie entweder nicht genau zugehört oder Sie haben aus Ihrer Oppositionssicht, aus Ihrer Oppositionssicht die Dinge etwas in schlechterem Licht dargestellt, als sie sind. Also ich glaube, wir haben hier in kürzester Zeit wirklich schon viel Beachtliches geleistet in der Wohnungspolitik hier in Hessen. Und mit einer Milliarde € in Hessen hat die Landesregierung so viel Geld bereitgestellt für den sozialen Wohnungsbau bereitgestellt, wie noch nie. Die Gelder wurden fast verdoppelt. Und Herr Siebel, da kann man hier herumrechnen, wo kommt das Geld her? Ist es ein Sonderfonds, ist das ein Darlehen, ist es der revolvierende Fonds, sind das die Kompensationsmittel des Bundes, sind das eigene Mittel? Mir ist es wirklich egal. Ist das jetzt Bund? sind das die Sondermittel, oder ist das Land? Mir ist es wichtig, dass das Geld da ist und dass das Geld ausgegeben wird. und Das wird ausgegeben, das hat die Ministerin gesagt. Mit der Wiedereinführung der Fehlsubventionierungsabgabe, die dieses Jahr im Sommer kommt, wird zusätzliches Geld für die Kommunen gebracht um zweckgebunden in sozialen Wohnraum zu investieren. Wir wissen ja, sagen, nicht jeder, der in einer geförderten Wohnung wohnt, ist dauerhaft auf eine subventionierte Miete angewiesen. Die Fehlbelegungsabgabe ist entgegen dessen, was Herr Lenders gesagt hat, noch gar nicht eingeführt. Von daher sind die Zahlen auch noch nicht da. Das Geld, das uns verloren gegangen ist, dadurch, dass die FDP die Fehlbelegungsabgabe abgeschafft hat, das ist in einem zweistelligen Millionenbereich. Das ist Ihre Wohnungspolitik, meine Damen und Herren von der FDP. Ich muss nur sagen, ich finde es fair, eine Fehlbelegungsabgabe zu erheben. Dass die FDP jetzt ihre soziale Ader entdeckt und sagt, es ist ja ganz schlimm, dass da die Menschen, die viel verdienen, vielleicht früher der Student, der in der Sozialwohnung gewohnt hat, okay, später ist es vielleicht ein Arzt, wohnt immer noch in der Sozialwohnung, und es ist jetzt ganz ganz unsozial, dass diese Menschen erst ab 20 Einkommensüberschreitung dann eine Abgabe zahlen müssen, gestaffelt nach Einkommen, dass das jetzt Unsozial sein sollen, da muss ich sagen, da kommen mir wirklich nicht die Tränen. Meine Damen und Herren. Mit dem klassischen sozialen Wohnungsbau, dem Mittelstandsprogramm und dem Programm Studentisches Wohnen sowie dem KIP, kommunalen Investitionsprogramm mit 230 Millionen €, stehen attraktive Angebote für die Kommunen und die kommunalen Wohnungsbauunternehmen bereit. Die Linke hatte das kommunale Investitionsprogramm kritisiert, Sie sagte die Laufzeit ist viel zu lang. Dazu möchte ich aber auch noch einmal sagen: also 15 Jahre zinsloses Darlehen, dann so ein attraktives Programm zu kritisieren, was extrem flexibel ist, wo man genau das machen kann, Herr Schaus, was Sie vorhin gefordert haben, nämlich zum Beispiel Gewerbeflächen umwandeln in Wohnraum. Also das nicht als attraktives Programm wahrzunehmen, da verstehe ich die Welt nicht mehr. Tut mir leid. Selbstverständlich ist nicht alles gut. Selbstverständlich kann man alleine mit der Kraftanstrengung des Landes und der Kommunen nicht alles hinbekommen in der Wohnraumpolitik Wir brauchen gemeinsame Lösungen zusammen mit Wohnungsbauunternehmen, mit den privaten, auch einmal flexible oder temporäre Lösungen, z. B. die vorübergehende Nutzung von Wohnungen für Flüchtlinge, dann eine spätere Nutzung dieser Wohnungen für Studierende z.B. Wir brauchen Kreativität und das Verlassen eingetretener Pfade beim Wohnungsbau. Sonst kommen wir hier nicht weiter. Meine Damen und Herren. Genau daran arbeitet ja auch die Allianz für Wohnen. Das ist doch Sinn und Zweck dieser Allianz. Überlegen, wie kommen wir weiter. Auch ich möchte mich an dieser Stelle bei der Allianz für Wohnen und für deren Arbeit bedanken. Ich glaube, es ist auch wirklich wichtig und gut, dass hier einmal die unterschiedlichsten Interessenvertreter an einem Tisch sitzen und sich Gedanken darüber machen, wie kann man schneller bauen, kann, wie kann man bezahlbar bauen kann, und welche rechtlichen Hürden sind einfach überflüssig und ich glaube, da arbeitet die Allianz für Wohnen sehr sehr gut. Zur Forderung der SPD mehr Geld bereitzustellen, hat Ministerin Hinz ja bereits erklärt, an fehlenden Fördermitteln wird der Wohnungsbau jedenfalls nicht scheitern. Seit diese Regierung im Amt ist, wurde noch kein einziger Förderantrag aus Geldmangel abgelehnt. Dass die Förderprogramme, so wie sie entwickelt wurden, greifen, hat die Ministerin ebenfalls dargelegt. Anträge für 1.500 neue Wohnungen in den ersten vier Monaten in diesem Jahr. Damit stehen wir sehr sehr gut da. Meine Damen und Herren. Noch ein weiterer Satz zu den Förderprogrammen. Selbstverständlich brauchen wir bei unseren Programmen auch die Investitionen von Privaten, von Kommunen, von den Wohnungsbaugesellschaften. Wir brauchen aber auch den Bund da ist es gut, dass die Kompensationsmittel des Bundes, also die Mittel, die der Bund nach der Übertragung der Zuständigkeit für den Wohnungsbau auf die Länder übertragen hat, diese Gelder für die Wohnungsbauförderung verdoppelt worden sind. Ich möchte aber auch darauf hinweisen, dass wir den Bund weiterhin und verstärkt brauchen, denn die Kompensationsmittel laufen 2019 aus. Dazu habe ich von Ihnen, Herr Siebel, noch gar nichts gehört. Auch wenn ich jetzt ziemlich viel vom Geld geredet habe, ist es nicht so, dass Geld alleine die Antwort ist auf die Herausforderungen im Wohnungsbau ist. Wir brauchen auch gute Konzepte und Strategien für den Wohnungsbau, um die Bedürfnisse aller unter einen Hut zu bringen. Es gibt einen großen Bedarf an Mehrgenerationenwohnen, an genossenschaftlichem Wohnen, an gemeinschaftlichem Wohnen. Auch hier gibt es Best-Practice-Beispiele die z.B. in der Allianz für Wohnen bekannt gemacht werden. Hier kann man sich wunderbar austauschen ich finde es ganz hervorragend, dass aufgrund der Ergebnisse der Allianz für Wohnen jetzt auch eine Beratung zur Verfügung steht. Und was wir nicht brauchen, meine Damen und Herren, das sind die Konzepte von gestern für die Aufgaben von morgen. Was die SPD und der Oberbürgermeister von Frankfurt für den Kingsbeck vorhaben, ist, glaube ich, veraltete Planungspolitik. Ein Zubetonieren bester landwirtschaftlicher Fläche ohne Anbindung dieses Wohngebiets an bestehende Siedlungsstrukturen, an soziale Infrastrukturen oder Verkehrsstrukturen, meine Damen und Herren, das ist Planungspolitik der 70er Jahre und dahin sollten wir, glaube ich, nicht mehr zurückkehren. Auch auf die Probleme der explodierenden Mieten in den Städten hat die Landesregierung reagiert mit der Einführung der Mietpreisbremse und der Kappungsgrenzenverordnung So kriegen wir das Ansteigen der Mieten besser in den Griff. An die Adresse der FDP vielleicht noch einmal. Früher haben Sie immer gesagt, der freie Markt regelt das von alleine. Den Herrn Lenders sehe ich jetzt gerade nicht. Sie sind hinter mir. Entschuldigung. Tut mir leid. Ja. Jetzt haben Sie gesagt, es wäre unsozial, die Mietpreisbremse einzuführen. Also, Sie haben jetzt wirklich so Ihr Herz für das Soziale entdeckt im Zuge der Diskussion, muss ich sagen, weil Sie haben behauptet, dadurch, dass die Mietpreisbremse eingeführt wird, würden die Mieten steigen. Also, ich finde das wirklich ich finde das abenteuerlich, so eine Behauptung. wenn man Mieten begrenzt, wenn man Mieten deckelt, dass man dann sagt, irgendwie die würden steigen. Also, das müssen Sie mir bitte nachher auch noch einmal erklären, Herr Lenders. Wir machen das auch nicht mit der Mietpreisbremse, um die Vermieter, um die Vermieter zu ärgern, sondern wir tun das, damit normal verdiente Menschen es sich überhaupt noch leisten können, in den Großstädten zu leben. Es gibt ja sehr viele Ausnahmen bei der Mietpreisbremse. Für meinen Geschmack teilweise ein bisschen zu viele Ausnahmen. Ich weiß nicht, wie das Ihnen geht. Herr Siebel, der Neubau ist ja komplett ausgenommen, umfassende Modernisierungen sind ausgenommen. Und wenn jemand in einem eine, ein Vermieter eine Wohnung schon über diesen 10 vermietet hatte, dann gilt die alte Regelung, dann gelten die alten Mieten. Also, da gibt es schon reichlich Ausnahmen und da kann man nicht sagen, dass die Vermieter da wirklich geknebelt werden. Und ich glaube auch nicht, dass es so ist, dass in der Vergangenheit jeder Vermieter da wirklich extrem zugeschlagen hat, sondern das sind, glaube ich, eher auch die Großen, die das gemacht haben und die kleineren Vermieter mit wenigen Wohneinheiten oder vielleicht nur einer Wohnung, die sie vermieten, die waren da auch eher moderat gewesen. Noch an die Adresse der FDP. Ihr zweifelhafter Verdienst ist es ja, dass unter ihrer Ägide die Fehlbelegungsabgabe abgeschafft wurde. Ich hatte es vorhin schon gesagt an Herrn Rentsch, er sagte, wie viel ist das? Wie viel Geld geht da den Kommunen durch die Lappen? Nach meinen Berechnungen sind das Mittel im zweistelligen Millionenbereich, die dort nicht mehr für die Kommunen zur Verfügung gestanden haben. deswegen ist es gut und richtig, dass wir die Fehlbelegungsabgabe, die zweckgerichtet für den Bau von Sozialwohnungen eingerichtet ist, wieder einführen in Hessen. Einführen. Natürlich haben wir keinen homogenen Wohnungsmarkt in Hessen. Wir haben auf der einen Seite den Ballungsraum. Wir haben auf der anderen Seite den ländlichen Raum. Das sind höchst unterschiedliche Wohnungsmärkte. Darüber wurde auch schon gesprochen. Während der Zuzug in die Städte anhält, leert sich der ländliche Raum. Daher war und ist es gut und sinnvoll, dass es auch hier Unterstützung von Seiten des Landes gibt zur Innenentwicklung in den Dörfern gibt. Vielen Dank auch an die SPD. Sie haben auch hier einen Beitrag geleistet, und Sie haben auch mit uns die entsprechenden Anträge auf den Weg gebracht. Ich finde es auch richtig, dass man im ländlichen Raum einen Schwerpunkt darauf legt, in die Innenentwicklung zu investieren und nicht dauernd am Rande der Dörfer neue Wohnbaugebiete auszuweisen. Also, Innenentwicklung vor Außenentwicklung, das sind genau die richtigen. Schwerpunktsetzungen, die da gemacht werden. Und diese Förderprogramme werden mit allen anderen Mitteln der Dorferneuerung hoffentlich dazu beitragen, dass der ländliche Raum hier in Hessen weiterhin attraktiv bleibt. Die Herausforderungen im Bau- und Wohnungsbereich müssen natürlich mit allen Akteuren angegangen werden. Und die Allianz für Wohnen ich sage das schon, leistet da hier auch maßgeblich sehr gute Vorschläge. Die Fragen sind, wie kann schneller und preisgünstig gebaut werden? Wie können Flächen schneller mobilisiert werden? Auch das ist eine wichtige Frage. die Allianz für Wohnen hat entgegen dessen, was hier von der Opposition vorgebracht worden ist von der Opposition auch sehr viele konkrete Ergebnisse gezeitigt. Eine Beratungsstelle für alle Fragen des Wohnungsbaus, die Erstellung von Leitfäden und die Tagung von Fachforen die Mitglieder erarbeiten gerade Anleitungen für Konzeptvergaben von Flächen. Das heißt, wie können Kommunen eine bestimmte Fläche zu einem bestimmten Preis vergeben, um möglichst viel bezahlbaren Wohnraum zu ermöglichen? Ich glaube, das sind auch die drängenden Fragen, die dort behandelt werden. Denn normalerweise ist es so, dass derjenige, der am meisten bietet für die Flächen für Wohnbauland, den Zuschlag bekommt. Aber wir wollen, dass auch die guten Konzepte den Zuschlag bekommen und daran arbeitet die Allianz für Wohnen. Meine Damen, und Herren! Wohnen ist mehr als ein Dach über den Kopf. Wir wollen auch, dass bei aller Notwendigkeit günstigen und schnellen Bauens die Qualität nicht außen vor bleibt. Wir wollen gemischte Quartiere, eine integrierte Stadtplanung und auch energetisch anständige Wohnungen haben. Denn auch der Klimaschutz ist uns nicht egal. Wir müssen uns darum kümmern, dass die Wohnungen energetisch saniert werden, dass besonders wertvolle Energiekonzepte auch gefördert werden. Auch hier ist die Landesregierung bereits dabei, dies zu tun. Auch von daher vielen Dank an Ministerin Hinz, aber auch an Herrn Al-Wazir, der auch mit seinen Programmen dafür sorgt, dass dies geschieht. Kommen Sie bitte zum Schluss, Frau Feldmayer. ich komme zum Schluss, meine Damen und Herren. Ich glaube, die Landesregierung hat die richtigen Schwerpunkte gesetzt. Wir haben die richtige Richtung eingeschlagen beim Wohnungsbau. Eingeschlagen. Wir schaffen sozialen Wohnraum. Wir kümmern uns um die Bedürfnisse der Menschen in den Städten wie in dem ländlichen Raum. In diesem Sinne vielen Dank, Frau Ministerin, und vielen Dank fürs Zuhören. Danke, Frau Feldmayer. Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen zu diesem Tagesordnungspunkt vor. Damit ist die Regierungserklärung entgegengenommen und besprochen. Ich schaue einmal an die Geschäftsführer. Wir haben einen Antrag abzustimmen und einen in den ULA zu überweisen. Wir stimmen alles ab. Dann rufe ich als Erstes den Dringlichen Antrag der Fraktion der FDP betreffend Investitionshemmnisse für den Wohnungsbau beseitigen, negative Auswirkungen durch Mietpreisbremse stoppen. Drucksache 19-2676. Wer dem Antrag zustimmen möchte, bitte ich ums Handzeichen. Das ist die Fraktion der FDP. Dagegen sind die Fraktionen LINKE, SPD, GRÜNE und CDU, also der Rest des Hauses. Dann rufe ich auf den Dringlichen Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Wohnungsbauförderung in Hessen, gut aufgestellt. Drucksache 1933.01 Wer diesem Antrag zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen CDU und Bündnis 90, die Grünen dagegen, sind FDP, SPD und DIE LINKE. Damit ist dieser Antrag angenommen.